Und damit begrüße ich euch zu dem nächsten Programmpunkt bei der langen Nacht der Computerspiele. Wir, das sind der Philipp aka Captain Ragequote und ich treffen uns gleich mit aktuellen Live-Spielen aus den niedrigen Elo-Bereichen, ein sogenannter Low-Elo-Strategy-Cast und werden dabei versuchen, darauf einzugehen, was hier gemacht wird und was man daran verbessern sollte, um insgesamt in Age of Empires besser zu werden. Philipp, du bist ja zusammen mit mir hier äh, und du hast äh, im Prinzip mit mir zusammen vor kurzem mit Age of Empires angefangen. Was würdest du denn äh, sagen, wenn du kurz das Spiel Age of Empires beschreiben müsstest? Ja, Age of Empires, Echtzeitstrategie. Äh, jetzt schon äh, ja, eigentlich gut 20 Jahre alt, dieses Spiel, also Age of Empires 2. Mittlerweile quasi in der, wie viel Neuauflage? In der, in der dritten, beziehungsweise in der zweiten Neuauflage, in der dritten Auflage mit der Definitive Edition. Großartiges Spiel. Es gibt ähm, in dieser Edition mittlerweile ein Haufen Völker. Ähm, wie bei, im Gegensatz zu anderen Strategien, äh, spielen wie zum Beispiel StarCraft, äh, unterscheiden sich die Völker hier nur äh, in wenigen kleinen Mechaniken und in dem Tech-Tree. Das heißt, man hat also einen, ähm, ja, man kann unterschiedliche Einheiten bauen und manche können halt ähm, ja mal davon ein bisschen mehr und die anderen können von einem anderen, ja, von einem anderen Tech-Tree ein bisschen weniger. Insgesamt spielen sich die Völker sehr ähnlich und trotzdem kommt es schon sehr darauf an, welches Volk man auf welcher Map pickt. Ja, genau. Und, äh, und das ist eigentlich das, AOE. Da stehen wir jetzt im Prinzip auch vor den Fragen, wenn wir uns hier Matches raussuchen, welche Maps und welche Völker wollen wir picken. Ich habe hier schon einen Browser im Hintergrund offen, den seht ihr zwar nicht, aber äh, das ist AOE2.net. Dort kann man die laufenden Spiele nach ihrer Wertung sortieren. Und ähm, ja, da haben wir direkt ein Spiel auf Hügelfestungen im Bereich von etwa 500 äh, ELO. Was hältst genau. du davon? das habe ich äh, tatsächlich schon ähm, aufgemacht. Ähm, der gute Centro Atlas spielt gegen Fernando. Boah, langer Name. <lacht> okay, ich habe es auch im Lobbybrowser gefunden und lade schon mal rein. Um, und drückt natürlich ganz sofort auch auf Pause und ich bin drin. Sehr schön. Also wir sehen hier ein Match. Äh, äh, ich würde auch gleich äh, losstarten, weil der Anfang ist bei H ist immer etwas langsamer. Und wir wollen genau. ja vielleicht zwei oder drei Spiele zeigen in der Zeit, die wir haben. Ja. Deshalb einmal kurz der Countdown. 3, 2, 1, los. Ja, wir haben ein Spiel Wikinger gegen byzantina. Ähm, Byzantiner äh, sehr starkes Volk äh, mit, äh, mit also st starkes Volk was einen vollen Tech Tree betrifft das heißt, die können eigentlich alles mögliche ähm, und sind auch defensiv sehr sehr stark äh, die Wikinger wäre auf der Map nicht unbedingt mein erster Pick. Äh, Na, Wikinger, Wikinger darf man nicht vergessen. Wikinger sind in der Tat sowohl an Land als auch an Wasser sehr stark. Sie haben halt stärkere Infanterie. Das ist, das ist richtig. Ähm, das auf jeden Fall. Letztlich aber... Ja, sie werden öfter auf Wassermaps gespielt. Wobei, das stimmt schon. Ähm, grundsätzlich... Ähm, Gehen die auf beide. Äh, wir sehen jetzt schon bei Rot, ähm, auch wenn wir am Anfang ein bisschen grundsätzliche Sachen erzählen wollten, hier wird definitiv nicht nach einer Build Order gespielt. Äh, das sehen man, wir man hat auch zwei, zwei Villager, Ach. die quasi gar nichts machen. Wir haben einen Villager, der einen Baum äh, ins TC reinholt, <lacht> da halt Scheiße. wirklich einen, einen Zweifelder Laufweg für hat. Also grundsätzlich, die, die übliche Taktik ist, mit den ersten etwa sechs Villagern holt man sich halt Nahrung und zwar meistens von dem Vieh, was man hat. Und dann baut man sich halt äh, ein ne, ne, ne Holz, also ein Sägewerk und das baut man sich an Bäume dran, sodass man da nicht so weit laufen muss. Äh, das mit dem Baum, das sehen wir auch auf Seiten von Blau. Auch der hat Villager, die erstmal rumstehen und nichts tun. Äh, das ist halt immer genau der erste Schritt, den man verbessern kann. Villager, die rumstehen, ja. die hätte man auch nicht bauen brauchen. Ähm, am besten, man kann halt vom, vom Town Center kann man einen Wegpunkt auf die Ressource setzen, die dann abgebaut werden soll. Und dann macht er das auch erstmal von selber. Also, ähm, ja, Normalerweise unterscheiden sich die ersten drei Minuten eines Spiels kaum, ja, also alle bauen schnell zwei Hütten, je nach Volk. Es gibt Völker, die brauchen keine Hütten, aber die spielen eigentlich nur schwierige Leute, das wissen wir alle, Kevin. <lacht> <lacht> äh, <lacht> je, nach, je nach Map sind, also ist, grundsätzlich gibt es die Hunnen, die brauchen gar keine Gebäude und die Inkas, bei denen zählen die Gebäude 10 statt 5 Supply. Und äh, beides sind eben Nationen, mit denen man üblicherweise auf sehr, sehr schnelle Rushs gehen würde. Genau. Und wie, normalerweise hätten wir jetzt Zeit, quasi am Anfang ein bisschen die Map zu besprechen. Hier wird schon so chaotisch gestartet, dass wir gleich mal eingrätschen müssen. Aber ganz kurz zur Map. Wir spielen äh, Hügelfestung, heißt es auf Deutsch. Ähm, zwei Maps, wo tatsächlich ein Hügel mit Wassergraben, Holzwall... Und ähm, ringsherum äh, relativ. Verstärktem Holzweil sogar. Ah ja, tatsächlich, befestigt. Er hat 500 Alisar. HP. In der Tat ist das Tor hier die Schwachstelle, weil das Tor hat weniger HP als der Palisaden zwar auf der vierfachen Fläche. Also genau. Vierfacher Platz zum Angreifen. Das heißt, Was? falls ihr mal auf der Map spielt und ihr wollt da rein, nicht wie sonst bei einer Palisadenmauer ein Palisadenstück angreifen, um schnell reinzukommen, sondern hier wirklich das Tor, größerer Platz und geht schneller kaputt. Genau. Und, ähm, ja, ansonsten sehr viel Wald. Und was man sieht, in den, ähm, in den Wellen gibt es keine Beeren, Äh, keine Bärenbüsche. Man muss für Bärenbüsche die Festung verlassen. Ja, äh, Genau, und dann gibt es da gar nicht mal so finden. viele. Ich suche mich nach denen auch immer dumm und dusselig auf dieser Karte. Auf dieser Karte, äh, Kevin und ich haben neulich zusammen gespielt. eine Katastrophe gewesen im Early Game. Ähm genau, also Bärenbüsche und Holz sind hier, also generell Nahrung und Holz, sind so ein bisschen das Problem. Äh, der Platz hier drinne ist ziemlich eng. Sobald man das ein oder andere Haus und äh, die ein oder andere Kaserne hier untergebracht hat, ist praktisch Ende. Und man muss die sichere Zone halt ein bisschen verlassen. Äh, das Holz hier ist üblicherweise auch so Richtung Castle Age nicht mehr sinnvoll abbaubar, äh, mit dem ganzen Gewusel, was man da so hat. Ja, genau. Ähm, ansonsten, äh, was sehen wir im Moment? Ähm, ja, blau ist im Prinzip in der Villager-Produktion zwei Villager hinten, drei Villager hinten sogar. Ähm, weder blau noch rot haben bisher ihre Rhinozerie äh, in irgendeiner Form gepult und verarbeitet. Das sind halt, also jeweils 400 Nahrungen, ähm, dazu hat man hier noch relativ nah die Steinböcke, die man äh, ja entweder mit einer Mühle belegen kann oder die sind so nah dran, die kann man halt schon fast ins Towncenter holen. Und das ist halt eine unglaublich große Nahrungsquelle dafür, dass man hier eben keine Bärenbüsche hat also und bisher auch niemand in irgendeiner Form Anstalten gemacht hat, Bärenbüsche zu erschließen. Also... Weil sind hier die, die Wasserbüffel auf beiden Seiten alle und dann bin ich mal gespannt, wie sie hier den Switch machen. Ähm, haben jetzt auch äh, Popcap für Rot, das heißt Rot hat zu wenig Häuser und zu viele Villager, kann also keine Villager mehr bauen, bis das nächste Haus gebaut ist. Genau. Was aber jetzt für Rot sowieso schon kritisch ist, weil Rot sowieso, nee, Rot noch nicht so rum, noch nicht kritisch ist, weil Rot gerade noch deutlich vorne liegt mit den Dorfbewohnern. Hat jetzt das Rhinoceros geholt, hat keinen Schaden vom Rhinoceros bekommen. Generell sehr, sehr schön. Hat es ein bisschen weit weg vom Dorfzentrum erlegt. Aber da will ich mal noch nicht meckern. Hat ja. jetzt vom Spiel mitgeteilt bekommen, dass, mehr, dass er mehr Häuser bauen muss. Und äh, tut auch ja. gleich zwei davon, aber mit einem Villager, der einen Hafen gebaut hat. Ich krieg die Krise. <lacht> ich seh's gerade. What is your strategy? <lacht> ja. What is your strategy? schwere also, Frage. Dieser Hafen ist sowas von sinnlos und rip. Ähm, ja, wenn, wenn, wir uns, wenn wir uns mal das Wasser hier so angucken. In dem Wasser, nichts ist falsch. Ich sehe eins, ich sehe zwei, drei, sind es vier, es sind fünf Mangrovenbäume. Das Problem, Kevin, <lacht> ich weiß nicht, ob ich den letzten Patch da was verpasst habe, aber ich habe den Eindruck, dass man mit den... Er baut einen Fischkutter! Ja, äh, du, kannst, du kannst Reusen bauen. Er hat, er hat noch keine Mühle. Im Gegensatz zu Blau hat er noch keine Mühle und will vielleicht die Mühle skippen und dafür mit Reusen arbeiten. Kevin, hey, niemand skippt die Mühle... <lacht> Weil er sonst um seinen Scheiß TC keine. So, Wir sind über 10 Minuten drin, Philipp. Wir haben es ja ausgemacht. Wir äh, wollen in Anführungsstrichen auf diese Spiele wetten und der Verlierer spendet dem Verein 3 Euro und ich lasse dir hier bei diesem Spiel mal den Vortritt. Was sagst du, wer gewinnt? Blau hat das Gleiche gemacht. Warum? Was soll das? Äh... Naja, vielleicht will der Wikinger auch einfach später zur Defensive auf diesem Ring Schiffe haben. Äh, ja, ja, Philipp, was sagst du? So wer, wer gewinnt? Ich wollte wollt gerade sagen, ich muss blau nehmen, weil <lacht> der andere baut Schiffe und jetzt bauen beide Schiffe. Ich sage, ähm, ich sage rot gewinnt. Okay. Äh, was ich halt eigentlich noch viel interessanter finde, ist halt auch, wo sie den Hafen gebaut haben. Also man hat ja am Anfang, das, das können wir mal zeigen, was mit Fog of War so die Vision ist, die man am Anfang hat. Das ist halt dieses Feld plus, was man dann mit dem Scout rumrennt. Aber dadurch, dass man halt sieht, man ist hier in der oberen Ecke, weiß man, der Gegner, der, der ist nicht hier, der ist nicht hier, der ist nicht da. Der ist irgendwo in dieser Region, ja. Irgendwo hier ist der Gegner. Und äh, meine Nahrungsversorgung ist etwas, was relativ fragil ist und schnell mal angegriffen werden kann. Und wenn ich jetzt, warum ich das auch immer möchte, mit äh, Schiffen und Reusen arbeiten möchte, dann äh, baue ich doch aber bitte irgendwo hier den Hafen und die dazugehörigen Schiffe und Reusen. Da, wo der Gegner einmal um die halbe Map laufen muss, um mich dort zu stören. Dafür ähm, sehen wir jetzt ähm, tatsächlich, dass Rot trotzdem schon ins Feudalzeitalter gleich wechselt, denn ähm, in Age of Empires gibt es vier unterschiedliche Zeitalter und in jedem schalten sich neue Gebäude, Einheiten und Technologien frei, die erforscht werden können oder ausgebildet werden oder gebaut werden können. Was man eigentlich nie macht. Es sei denn, man möchte einen sogenannten Tower Rush spielen, den ich jetzt nicht erwarte, ist, um die Uhrzeit anzufangen, den Steinbruch über drei Felder hinweg irgendwie abzubauen. Äh, wie also man um da... Um, um da aus dem kompletten Meta-Nähkästchen zu plaudern, wenn wir von Rushes reden, dann sind wir trotzdem bei etwa 20 Villagern, um im Zeitalter voranzuschreiten. Ja. Äh, das deckt sich dann so in etwa auch mit der Zeit, wo man relativ wenig warten muss, um an seine 500 Nahrung, die man für den Tag braucht, zu kommen. Ähm, und deckt sich ganz gut mit dem, was man am Ende braucht, um den, den Rush halt auch durchzuführen. Äh, was man jetzt natürlich nicht vergessen darf, ist, dass wir hier... Spieler haben, die nicht durchgängig Villager in ihren Towncentern produzieren. Und dadurch kommt es eben, dass man wesentlich schneller die 500 Nahrung über hat, weil man eben nicht regelmäßig 50 Nahrung für einen neuen Villager ausgibt. Und wenn man dann halt genau in dem Moment, wo man 500 Nahrung hat, den Tech anklickt, dann ist man da halt wesentlich früher. Das Problem ja. an der Stelle ist halt, man braucht dann wesentlich länger, um äh, ins nächste Zeitalter zu kommen. Wodurch man auch wesentlich länger braucht, ist, wenn man schon im Feudalzeitalter eine offensive Kaserne bauen möchte. In dieser offensiven Kaserne hier einen Pikenträger, vier Pikenträger baut. Und diese offensive Kaserne, also wenn man früh Pikenträger baut, will man das, das ja machen, um Bruch zu keine machen. Es ist offensive Kaserne. Das ist es ist von der von der Zeit her ist das eine offensive Kaserne, aber von der Position her ist es die defensivste Kaserne, die man auf dieser Map bauen kann. Fa fast. Man könnte man könnte hier hin, Aber. Aber jetzt möchte ich ein absolutes Win auf ein absolutes Winplay hinweisen, ganz kurz. Ähm, Rot baut. Hat ein Transportschiff, Nein, eine Galerie, okay. Nein, ein Transportschiff wäre noch besser auf einem Sumpf, auf dem man laufen kann. Aber er, er baut Ich, ich mag, ich mag auch das, Ich mag die Steinwand von Blau. Steinwand. Ich mag auch die, die, die Stein... Oh, ja, er hat die, da eine Steinmauer und hat dann gemerkt, man kann auf dem Sumpf nicht bauen. Das heißt, ja. da ist jetzt eine Mauer und ein Tor und dazwischen ist halt... Das ist Training on the Job. Ähm, und er baut... Was, Baut der da also, jetzt das durch? Der, der, der will seinen Hafen vermutlich irgendwie dicht machen, aber das geht halt nicht, weil er kann nicht auf dem Wasser. das doch, doch, doch, doch, doch, doch. Eigentlich kannst Ach nee, du kannst gar Nein, nein, nicht nein, nein. Äh, hast, hast du das Grid an? Wenn du Grid an hast, siehst du, wo du ja, bauen ja. kannst. Und da, da ist ja, kein ja. Grid, ne? Ist, ja, ja, ja, ja. Also... Äh, der schön. Verm vermutlich hat er da gro große Angst, weil in den letzten Spielen gab es da häufiger mal... Äh, aber... Re also das, das ist übrigens auch vermutlich Also ich habe da eine Idee, warum er gerade Pikenträger baut äh, man, man hat irgendwann mal die Erfahrung gemacht Irgendjemand kam super super früh mit irgendwelchen Pferden Und Pikenträger sind gut gegen Pferde Und deshalb baut man halt vier Pikenträger Um sich davor zu schützen Aber äh, ja, er, er weiß halt von seinem Gegner Quasi gar nichts Er hat keinen Stall gesehen, er hat keine Pferde gesehen Und er hat auch keine Pferde, ich gut, glaub, das weiß ich hab, man nicht aber hab, Das weiß ich jetzt schon Ich glaube ich habe einen ziemlich miesen Pick schon mal gemacht Ähm Uff. Das einzige, was ich jetzt sehe, ist ein zweiter absoluter Mega Move von Rot, nämlich also das Geld ist weg, ja? Das sehe ich jetzt schon, aber er baut Na, einen er hat einen Hafen, Hafen gebaut, ja. Er baut einen Hafen auf Blau, auf dem auf dem Burggraben von Blau. Und das sind Kochen. Ja, pass auf, ich, also die Idee dahinter ist, man baut dann chips Bombard und bombardiert damit seinen, seinem Gegner die Häuser weg ja. und äh den, denkt sich halt Wie viel Text noch? Das Problem ist halt Bombard-Cannons gibt gibt's erst im Zeitalter 4 in der, im, im Imperial Age. Das heißt, äh, der Hafen da, der ist halt also oder er will ihm die Schiffe klauen, ich weiß es nicht. Äh. Und da würde er jetzt auch schon ...gescoutet von Blau. So, ich muss jetzt mal ich muss in den Tech-Tree gucken, weil ich will wissen, was die Viking-Longboats für eine Range haben. Der Wikinger kann ja äh, Langboote bauen und die haben eine Reichweite sieben, von 6. 7 äh, okay. genau, Elite-Langboote 7, Langboote 6, aber äh, für beides hat er noch nicht den nötigen Tech, denn für die Langboote braucht er Castle Age, für Elite-Langboote Imperial Age. Und jetzt sehen wir mal 1 2 3 4 5 6. Er kann von hier aus nicht die Wand angreifen. Mit einem Elite Langboot kann er von da aus die Wand angreifen und mehr nicht. Ja. Er kann ihn er kann ihn da drinnen komplett Er baut ein. eine Galere. Ja, herzlichen Glückwunsch. Man, man gut dass blaue eine Mauer hat, die im Wasser offen ist. <lacht> <Das> <lacht> Ist quasi das das offene Tor für die äh, Galerie. Also vielleicht hast du auf, hey, den richtigen, auf den, die richtige Person getippt. Szene aus Herr der Ringe. Wo ja, ja, ja. Kai mit der Fackel <lacht> in die Bombe rennt. Das war auch das Loch in der Mauer. Und dieses Loch in der Mauer, und deswegen glaube ich immer noch an den Sieg von Rot, Diese, dieses Loch in der Mauer wird die Schlacht drehen. Ja? Ich äh, mag die, die Rote Schmiede. Äh, sag Bescheid, wenn du sie gefunden hast. Ähm, <lacht> <lacht> es hat kurz gedauert. Ey, nein, nein, also, er, er hat eine. Er macht, ähm, er macht es ja richtig. Er baut, er baut die Sachen halt, ähm, ich sag mal, mit kurzen Wegen und dort, wo halt gerade die richtigen Wege ja. sind. Man, Was man muss halt auch sagen, so im Vergleich zu StarCraft ist es äh, unwahrscheinlich, eine Schmiede zu verlieren. Und wenn, dann auch meistens nicht ganz so tragisch, wenn man die Schmiede verliert. Weil äh, Gebäude zerstören dauert hier sehr, sehr lange und die Updates in der Schmiede sind relativ schnell durch. Ist halt ja. 100 Holz, die man riskiert, wenn man die nicht verteidigen kann, das ist nicht das Problem. Aber, weshalb mag ich sie ganz besonders, er hat eine. Und Blau nicht, und Blau ist schon sehr lange im äh, Verdahlzeit, das Alter. Das ist richtig. Und Rot benutzt sie auch. Er benutzt sie, um das äh, Rüstungsupgrade für die Pferde, also für die Kavallerie auszubilden. Genau, das ist auch grundsätzlich mal schon mal richtig die richtige. Das ist schon mal die richtige Upgrade-Reihenfolge, ja. Bei allem, was Nahkampf ist, immer zuerst die Rüstung und danach den Schaden, weil die müssen einmal bis rankommen, bevor sie angreifen können. Er spielt Wikinger. Er ist das am Nutz... also das, das Volk dass keine Kavallerie haben sollte. Oder spielen sollte. Ähm, das ich ja, um das mal, mal zu zeigen, hier fehlt das letzte Upgrade für die leichte Kavallerie. Äh, Kamelreiter hat er sowieso nicht. Äh, es fehlt das letzte Upgrade für die Ritter, also der Paladin fehlt. Und dann haben wir hier noch die Bogenschützen. Da haben wir äh, erstmal keine Partian Tactics für die Cuff-Archer. Und die Cuff-Archer können auch nicht in Heavy Cuff-Archer upgradet werden. Das heißt, also aktuell hat er fast alles richtig gemacht. Das Schmiede-Upgrade war eben... Ne? Ähm, aber er hat zumindest noch keinen Stall gebaut. Das ist eine gute Entscheidung. Es ist allerdings eine absolut schlechte Entscheidung, ein Upgrade für Stalleinheiten zu machen, wenn man nicht mal einen Stall hat. Und wir werden aber auch bald den, den ersten Kampf möglicherweise sehen, nämlich ähm, vielleicht die Galeere gegen den Dorfbewohner, der die Mauer gerade errichtet. Ich weiß es nicht. Das ist die nächste Mauer, die ich nicht verstehe. Nicht. Nee, nee, nee, ich glaube nicht. Also, gut, was man mit der Mauer halt macht, man erzeugt eine Engstelle, falls man irgendwie hier den Gegner umlaufen möchte. Aber, äh, das, also, das ist, das ist nichts, was jemals passiert ist, als ich gespielt habe. Und gut, okay, er macht zumindest irgendwie die, die restliche, das restliche Viertel seiner Map hier für die Gegner durchaus dicht, wenn er die Mauer komplett durchzieht. Aber unter uns, das ist eine ziemliche Verschwendung von Steinen. Ja. Und ich meine, er geht ähm, Castle Age, er kann bei Castles bauen. Oh, ich höre wir Kampf. Bei Verschwendung gegen sind... Ähm, ich möchte gerne dieses Häusermeer äh, von blau unten in der Mitte würdigen. Und zwar unterhalb der Mauer. Ein Stück weiter unten. Äh, du müsstest mal auf blau wechseln. Dann siehst du das. Äh, so ach so, unten. die sind noch nicht äh, fertig ge Ah ja. Genau, die sind unterhalb der Mauer weiter unten. Äh, das sind Lumbercamps. Am, am, am Map-Rand. Das sind Lumbercamps. Nee, nee, nee, nee, auf der. Ah, da, Seite. oh! ei, okay. Ähm. <lacht> um. Ja, okay, also er, er hat halt gemerkt, dass er ab und zu mal PopCap war und will halt irgendwann auch auf die 200, das heißt, er baut jetzt erstmal Häuser. Ähm, wenn ich die schon irgendwie äh, ohne größeren Sinn baue, weil also immer noch, man kann hier durchlaufen und hier dran vorbei und wenn man diese Häuser hier baut, um eine Mauer für das Gold zu haben, dass der Gegner nicht vorbeikommt, ist das halt Quatsch. Äh, wenn ich sie so am Stück bauen würde, dann halt wenigstens da, wo sie mir dann nicht irgendwie sehr leicht weggeschossen werden können. Und wenn ich hier schon alles eingemauert habe, dann bau sie doch halt einfach hier hinten hin. Aber, äh, ja. Die Alternative wäre, man verstärkt sich damit halt wirklich seine Mauer und baut die Häuser hier so lang, damit, äh, man halt durch zwei Mauerstücke durch muss, wenn man da durch will, aber, naja. Alter, also jedenfalls, jetzt steht schon fest, es ist der absolute Misspick von mir, oh, oh, oh, da kommt Krieg, Krieg... Sieg? Schiff gegen Scout. Äh, das sieht gut aus für das so, Schiff. Was macht der Scout da? Ist das, Will er ihn ablenken? Oder ist das eine Show of Force? Will er die? Ich weiß es nicht. Die eigentlich wichtige Frage ist, warum haut der Scout dich aufs Schiff? Genau. Aber also warum... warum ja, der die würde, die würde die es verlieren, aber... Äh, hm. Oh, das mit der Mauer wird auch gerade nichts, weil, weil die andere blau, Galerie diesen Mauerbau Versuch, verhindert. Blau Und Blau Mauer wollte ein... blau wollte die Reliquie mit einmauern. Genau, Blau wollte die Reliquie einmauern. Was ein Fuchs. Ähm, da kommt der zweite oh, Tür rein. Ich möchte kurz mal festhalten, wie viele Tonnen an Steine das quasi verschwendet wäre. Aber er hat auch durchaus viele Steine. Wo baut er die denn überhaupt ab? Na, in seinem Towncar. Ah, in Base, über okay. Vier, Ah, ja, ja, ja, ja, das ist echt erstaunlich, dass er so viele Steine hat, soweit wie seine Villager dafür laufen müssen. Ja, ähm... Äh... Äh, äh so, was ist ein und 38 und wir sind nicht mal im Castle Age mit 28 Villagern bei Minute 31. Du hast vielleicht wirklich aufs falsche Pferd gesetzt. Ich das habe absolut aufs falsche Pferd, pferd so. gesetzt, aber als die, als, als der... Extra Villagers. Ja, Extra Villagers, als wir gewettet haben, ähm, hatte tatsächlich Rot noch weniger Idle Time im Dorfzentrum. Ja, äh, Tiberium sagt gerade, er hätte den, äh, das Stein lieber in eine Festung investiert. Das ist absolut richtig. Ähm, eigentlich müsste man und sehr viel mehr macht man mit Stein eigentlich nicht. Also, man. Also Stand jetzt. Also das Kind, das ist schon durchaus, vielleicht nicht unbedingt in den Brunnen, aber mindestens in den Burggraben gefallen. Ähm, was oh, wow. diese Mauer hier angeht. Äh, wenn, wenn ich jetzt ein Castle bauen, äh, er verteidigt das mit eigenen galern äh, Ich kann nicht mehr. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt, er hat ja auch noch genug Steine für ein Castle. Das ist ja nicht unbedingt das Thema. Und wenn ich es jetzt bauen müsste, ich würde es vermutlich hier hinbauen. Weil jetzt hat er hier diese Enge erzeugt und äh, wenn er irgendwie in diese Region hier unten rechts rein möchte, müsste er hier durch oder die Mauer kaputt machen. Ja. Und, und da wäre das ist. Castle hier gar nicht mal so schlecht und deckt dann auch noch grob dieses Gold. Gleich die Seeschlacht ja, Oh, See und, hat, ja, und die gleich. verliert Rot, weil wir haben War Galleys, weil wir sind ja schon im Castle Age. Genau. Und er wird jetzt hier eine Galere nach der anderen rausploppen. Oh, aber er steht, er steht nicht auf Patrol, er hat den Hafen angeklickt und damit verliert er jetzt die eine Wargalley gegen die Galley. Nein. Oh, okay, er hat's gemerkt, er hat's er, gemerkt. Kevin, wir sind hier im ELO 500 Bereich, das hier ist noch saubere Handarbeit. Hier wird noch äh, die Wargalley persönlich in den Hafen geklickt. Ähm, äh, aber schönes Fokusfire von Rot, ja, man greift immer die gleiche an, das äh, passt soweit. Ja. Reicht halt nicht. Nur warum er das nicht mit den fünf Plänklern, die noch weiter oben steht, auch noch gemacht hat, das wissen wir nicht. Oder warum er es einfach nicht direkt hat sein lassen. Ähm, das müssen wir alles noch herausfinden. Weißt du, die eigentliche Taktik ist ja, er wird den Hafen ja vermutlich verlieren, bevor da zu viele Galleys rauskommen, aber er zwingt jetzt hier blau in die Produktion von Galeeren. Und das kostet halt einfach Holz und äh, blau hat halt nur äh, 233 Holz und das wird hier ganz klar über den Marktpreis geregelt. Da äh, werden die Villager im Winter frieren, sage ich dir. Ich möchte übrigens mal anmerken, dass das Rot <lacht> ähm, keine Felder, also die Felder, die er baut, äh, in die Warteschlange in den Mühlen schiebt und nicht das Auto-Store-Tool ja. Auto ja, nutzt. Vielleicht ist es ein HD-Spieler, der vor kurzem erst gewechselt hat. Kann ja sein. Ähm, er hat jetzt mittlerweile auch eine Archery und baut dort fleißig Skirmisher und hat einen Stall, in dem er nichts macht. Gott sei Dank. Gut, Upgrades hat er ja, aber wie ist denn seine Upgrade-Lage jetzt? Hat er da irgendwie noch äh, weitere weitere Sachen ja, ausgepackt? er hat ordentlich, äh, er hat ordentlich seine, seine äh, Skirmisher, seinen Plankler geupgradet. Oh, er hat alle Upgrades, die gerade sinnvoll für ihn sind. Fletching und Padded Archer Armor, die naja, helfen für die Plankler. Ja, er hat auch alle Upgrades, die nicht für sinnvoll für ihn sind. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, so geizig sind wir jetzt auf diesem Spielniveau schon lange nicht mehr. Ja, er hat auch genug Gold über. Ja, Er hat, er hat 800 Gold, da kann man ein paar Upgrades fahren. Seine Nahrung macht mir halt Sorgen. Er hat nur 8 Leute in der Nahrung. Und äh, seine, seine die Nahrung hängen auch noch an Bärenbüschen. Es gibt... Schlicht und ergreifend kein einziger Rohstoff, der mir bei ihm keine Sorgen macht. Warum hört dieser Typ auf? Holz hat er genug, Steiner hat er da genug. Ja, also. Aber nicht von der Produktion, also von der Produktion, also oder von der Menge, von der Reserve quasi, ja, aber so nicht von der Produktionsgeschwindigkeit. Also ich habe jetzt, hab jetzt eine Idee, warum wir so auf den Sack bekommen haben in unserem Spiel auf der Map, ne? Also wir hatten halt nicht drei Häfen. Drei Häfen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht liegt es daran. Blau hat drei, drei Häfen. Häfen sind key. Ähm, oh, und die Burg wird gebaut. Bei Blau, ähm, in der Mitte. Ähm, neben dem Hafen, oder rechts neben ah. dem Hafen. Oh, mit einem Villager, das. Ähm, mit einem Villager. Man muss einfach mal dazu sagen, das dauert. Drei jetzt. Tage später. Mhm. Was man aber sagen muss, das Spiel wird tatsächlich bald vorbei sein, denn bei Blau wird jetzt tatsächlich eine. Ähm, oh, Imperial Age Tech. Kamelreiterarmee vorbereitet. Und einen Imperial-Age-Tag. Äh, ja, die Kamelreiter, die haben ähm, zumindest genug Kraft, um durch äh, so eine, so eine äh, Holzwand hier zu kommen, wenn die das wollen. Äh, ja, nicht der manker bis, sondern bis die Holzwand. Auf, bis auf die zehn, neun ähm, Speerträger sehe ich hier... Uh, irgendwo muss er Plänkler ja, rumstehen ja. haben, er hat zumindest ja, welche ja, gebaut. Die sind natürlich nie, wirklich nicht geeignet, um Kamele zu verteidigen. Und die verteidigen hier seine Bären Ein paar Plänkler und ein paar äh, Bogenschützen. Uh, haben auch noch kein Upgrade hier auf Schützen hätte er machen können, er ist Castle Age. Uh, hier haben wir auch noch fünf Plänkler gilt natürlich nochmal eine andere Devise, ja, da macht man in der Universität jetzt jedes Upgrade rein, das nur geht, wird man die Schmiede komplett ignoriert und das ist einfach komplett Wahnsinn. Ja, und also auch was für Upgrades, es sind halt Upgrades, die seine Türme verbessern, er hat keine Türme, es ist äh, Ballistik-Upgrade, was halt äh, Ranged-Units verbessert, er ist auf Kamelreiter gegangen, das sind keine Ranged-Units. Ähm, ah gut, okay, nee, Ballistik verbessert seine, seine Kriegsgalieren, er hat jetzt auch noch okay. Fire Chips. Alter, also Wasser Wasser hat er gewonnen. Das hörtet äh, hier first, Wasser hat er gewonnen. Ich, ich wollte gerade sagen, seinen Vorgrab hält er. Äh, oh, oh, oh, da sehen wir es. Äh, hier, du, du verhinderst natürlich, dass du getauert wirst mit den Schiffen. Ne? Der, der, der Villager, der kommt hier nicht mehr raus. Das ist, das ähm, ist absolut richtig. Ähm, und jetzt ist blau. Jetzt kommen Böke. vermutlich Trieböcke. Warum geht man in Imperial, um Trieböcke zu bauen? Hoffe ich. Ah, äh, mutig man möchte Oh, aber ah, ja, Fortified Walls, Up ne? Man möchte also die vielleicht auch einfach die Upgrades in der äh, Universität starten können, das, damit das, das, man das. beispielsweise, wir wissen es nicht. Oh, das jetzt? ist hier halt die, die, die astreine Maginot-Linie, ja, die dicke Mauer richtig schön verstärkt, richtig schön verstärkt und dann hat man hier einmal das Ganze umlaufen und naja. Ähm, so. Ja, es wird ein gebaut, ein das richtig ein Offensive-Bergarbeiter-Lager auf den Steinbruch und wird. Ist natürlich ungünstig. Und greift damit die Plänkler an. Äh, mit äh, mittelmäßigem Erfolg. Naja, wenn er sie mal angreifen würde, er rennt ja nur dran vorbei. Wobei, ne, doch, er hat eine Deckung nee, gemacht. Nee, nee, nee, Das Problem ist, der Plänkler ist halt schneller als der Villager. das ist. <lacht> Ah, jetzt kämpfen sie auch noch Downhill. Aber gut, äh, keine, keine Ballistik auf Seiten von Rot. Ja. Das heißt, solange sich die Villager ordentlich bewegen, trifft da nicht so viel. Und Rot kontert das Ganze mit einem Beobachtungsturm. Aber das provoziert jetzt blau und jetzt sehen wir natürlich die ordentlichen ersten Kämpfe. denn da. Genau. Ja, halt und gegen Kamelreiter machen Plankler halt einfach mal gar nichts. Plankler baut man gegen Bogenschützen, denn die und haben, wie man hier sieht, relativ viel Pierce-Armor. Also Armor gegen Ranged-Units und... Er ja, Überraschung. Burg. Das sieht spannend aus. Was macht Rot da unten? Er die Burg? Wo? wo? Nee, er <lacht> den Turm. Den Turm, Tor, okay. Ja. Genau, ähm, das Bergarbeiterlager ist fertig geworden. Das, das kam jetzt für mich überraschend, aber gut. Hätte ich tatsächlich nicht mehr dran geglaubt. Und jetzt bin ich aber gespannt, ob das ähm, Blau zum Anlass nimmt, jetzt endgültig zu... Angriff überzugehen. Denn also, Blau hat acht Idle Villager. Das ist ah, seine Beeren sind fertig geworden. Haus deshalb. Hoch überleben. Das Haus, Hauptproblem von Blau wird sein, sind die jetzt. Vorhin haben wir gelacht. Es sind die Langschiffe im Burggraben, ja. Denn die hat Rot mittlerweile gebaut und es ist die Burg im dem, im Dorfzentrum in der, oder beim Dorfzentrum in der Mitte. Die Feuerschiffe kommen da nicht an die Langboote ran, aber die Kriegsgalären sind sechs Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah! Nee, ja, ich mein die können die sich nicht treffen. Ich mein die Langboote, äh, nicht Ja, ja, die, ja die, ah, die Langboote können die Galeeren treffen, aber die Galeeren nicht die Langboote. Ja. Weil, haha, <lacht> wir haben ja Bogenschützen-Upgrades auf Seiten von Rot. Er ja. hat nämlich Fletching. Und Fletching gibt eins Reichweite und, und das jetzt hat Blau nicht erforscht. schlacht in der Mitte und äh, links... Ähm, da sind wir doch mal ganz gespannt. Äh, bin ich nicht wirklich gespannt. Ich habe da so eine grobe, grobe Ahnung, was da gleich passiert. Ich bin auch nicht wirklich gespannt. Aber <lacht> das wenigstens noch zu tun, als ob es spannend wäre, ja, Kevin. Ja, wir, wir, haben, wir haben ja noch drei Ritter, die, die sich erst oh, etwas später dazu oh, entscheiden. Wirklich. Das Problem ist nur, dass leider äh, Kamele ziemlich gut sind gegen andere Kavallerie. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wird Rot den Bau des Dorfzentrums unten bemerken? Aber nein. Wahrscheinlich nicht. Ist auch ein Premium-Dorfzentrum, möglichst weit weg von beiden Wäldern. Von allen, o <lacht> merkt euch eins, wenn ihr Dorfzentren baut, <lacht> baut sie dort, wo keine Rohstoffe sind. Äh, ja, und produziert vor allem bloß keine Villager da draus. So, jetzt sind wir mal gespannt, denn Blau produziert keine Truppen nach. Ja, aber und Rot hat irgendwo noch 18 Military. Ich weiß nicht, wo genau, aber das irgendwo hat er 18 die, Military. Das sind die Schiffe unter anderem und die Pikiniere oben. Er, er sammelt das für den großen Schlag oben in der Ecke. Oh, er baut eine und, sinnvolle Wand. Er baut sie nämlich einmal komplett um sein Wasser drumherum. Also das wird jetzt drei Jahre brauchen, aber... Das sinnvoll. Ich hätte jetzt gesagt, das ist die mega... Ah, Schiffe. nein, er, er, er riegelt das da oben ab. Da ist es natürlich notwendig, dass man komplett bis hier runter wollt und nicht einfach... Äh, hier zuzieht und äh, hier zuzieht. Aber gut, äh, jeder, wie er seine Mauer am liebsten hat. Ich urteile da nicht. Äh, vielleicht mag er einfach Mauern in dieser Form. Ähm, und übrigens, da kommt das erste Trepp äh, von Blau äh, auf den roten auf Hafen. Auf den Hafen. Genau. Äh, ist ja damit schon auf die Schiffe gegangen, weil die Schiffe sind auch schon weg, beziehungsweise das weggezogen. Nie, das waren die Kamele, die darunter die daneben ah. stehen. Und jetzt sind wir gespannt, wie die Langschiffe dann irgendwann mal performen werden gegen Kamele. Äh, äh, nicht nicht so gut. Äh, also Selfie Schiffe haben halt immer viel Pierce-Armor, aber keine, keine Milia armor Das ist richtig, aber die Kam Kamelreiter haben jetzt überhaupt das allererste Mal ein Armor-Upgrade gekriegt. Und jetzt übrigens geht überhaupt Blau in die Upgrades für die Schmiede. Blau erforscht Chemie. Und damit... Ja. Äh, oh, und wir, wir sehen wir sehen jetzt Ballistik auf Seiten von äh, Rot. Das heißt, äh, bald schießen die Schiffe etwas besser. Das, ja, nun. Ähm, aber warum Blau, mach doch was aus deinem Vorteil. Junge. Junge. Warum baust du dich hier ein? Das ist doch Quatsch. Vor allem, warum kämpft der... Also, was ich nicht verstehe, ist, warum Blau um diese Reliquie in der Mitte so heftig kämpft und die Reliquie auf seiner eigenen Seite nicht einsammelt. Hat er überhaupt schon ein Kloster? Ich weiß also, es nicht. Ich, ich sehe halt kein Kloster. Doch, da ist ein Kloster. Er hat das Kloster möglichst weit weg von allen Reliquien gebaut. <lacht> Nun, ähm, man kann diese Reliquien sammeln, äh, um dort... Die also diese Klöster bauen, um dort Reliquien mit den Mönchen einzusammeln. Und diese Reliquien äh, produzieren kontinuierlich Gold aus dem Nichts. Ähm, Und zwar genauso schnell wie ein nicht abgegradeter Villager im Dark Age. Ja. Das sind äh, zwei, äh, ein Gold pro zwei Sekunden. Äh... Pff. Also ja. ein nicht-abgegradeter Villager, der ein Feld zu seinem Mining-Camp laufen muss, wohlgemerkt. Ja. Äh, was und mich jetzt? zu solchen Punkten bringt, wie äh, Rot trägt übrigens gerade eine Reliquie ins Kloster und äh, läuft an einem äh, Holzarbeiterlager äh, vorbei, was irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder vom Holz weg ist. Das sollte man irgendwann mal nachbauen, weil das ist sehr ineffizient. Genau. Also das ist so einer der, der Key-Faktoren auch in AOE 2 ähm, ihr müsst unbedingt eure Wirtschaft ähm, auch im Microplay quasi optimieren. Ähm, das ist unbedingt notwendig und dazu gehört ja, es gut. auch immer die Sammelstätten, zum Beispiel das Holzfällerlager, immer möglichst nah an die Ressourcen dran zu bauen. Genau und halt sowas wie hier bei Blau, dass ihr das, das Gold bis ins Town Center meint. Nein. Ja. Das, die Gebt 100 Holz die solltet ihr selbst im Early Game haben. Genau. Und die Holz habt ihr auch, wenn ihr nicht. Alter, guckt ihr die Woodline rechts äh, von, von Blau an. Das Holz hättet ihr auch, wenn äh, ja. ihr die 100 Holz in ein neues Holzarbeiterlager investiert, was nicht eine halbe Bildschirmbreite bei Full HD von eurem Wald weg ist. Die also, das BMW ist Flaggen halt. Gewinnen. Ähm, es würde ja. mich sehr freuen, denn das sind 3 Euro, die ich mir spare. Ähm, ich sehe es nicht. Nur allein, ich sehe es nicht. Denn oh oh klar, ja, der, der Mönch stirbt. Hier wird ein ja. sehr offensives Castle mit einem Villager gebaut in der Nähe von Langboten. Äh, das, das also das Castle sehe ich noch nicht ganz hoch gehen. er da jetzt nicht Castle irgendwie alle Villager hier ja. Das Castle sehe ich, das wird rot uh, überall. nicht Villager. ...wird überhaupt nicht äh, in Frage stellen können, denn die Schiffe gehen jetzt alle drauf. Ah, er sieht es. Und auf der anderen Seite lässt sich nämlich Rot gerade auch, äh, auch zersägen, die anderen Schiffe, die dort noch sind, von zwei er Kamelreitern. Hat, er hat den Town Center spot hier auf, äh, auf die Burg gesetzt, sodass sie stetig schneller gebaut wird, aber, aber ganz im Ernst. Drei Wochen später. <lacht> ja, drei Wochen später. Ähm, so, äh, da sind noch ja, mal Schufe halt und Kampf er, er, er pusht nicht, aber wir sind, hier, wir sind hier typisch im, im Low-Elo-Bereich. Da wird erst gepusht, da wird erst der große Angriff gefahren, wenn die, ähm, wenn das also Bevölkerungslimit ausgereizt ist. Ich bin schon überrascht, dass hier mit 91 äh, Supply gekämpft wird und dass er hier mit äh, einer Handvoll Kamelen, die absolut ausreichen, um hier alles kaputt zu schlagen, außer vielleicht die Burg, die jetzt da steht. Da steht eine Burg. Oh. Äh, aber offensichtlich. Äh, Und da ist das GG. Tja, Philipp, äh, woran hat sie gelegen? 3 Euro. <lacht> ja, 3 Euro sind weg. 3 ähm, Euro sind weg. Äh, ja, woran hat es gelegen? Naruto hat einfach mal seine IQ komplett vernachlässigt. Ich habe echt gedacht, am Anfang, weil er weniger Idle Time im Town Center hatte, also am Anfang noch kontinuierlicher Dorfbewohner äh, produziert hat, hat äh, er den Vorteil. Und ähm, habe dann schon gezweifelt, als ich als ich den Hafen sah, dass das jetzt vom, ich sag mal, dass das Makro stimmt. Ähm, das stimmt bei denen sowieso nicht, aber das ist egal. Äh, jedenfalls, ähm, ja... Hier fehlen einfach mal die Villager äh, massiv und es fehlen äh, am Ende auch die richtigen Einheiten. Also hier hat man irgendwas gebaut. Äh, die Nummer mit den Schiffen ist natürlich ganz witzig, wenn man Wikinger spielt, aber äh, mehr als ein kleiner Joke ist das, wenn man das jetzt auf einem anderen Niveau spielt, auch nicht. Äh, damit hält man niemanden ernsthaft ab. Ja, also ich muss auch sagen, Schiffe hätte ich äh, nie im Leben äh, erwartet. Und das hier noch er noch das, dass sie auch nochmal offensiv mal müssen. Dass sie es beide gespielt haben, hat mich überrascht. Als ob das irgendwie so Common Sense wäre, dass man Schiffe auf dieser Map spielen sollte. Ähm, das hat mich sehr überrascht. Ähm, ja. Aber gut, lass, lass uns das nächste Spiel äh, lass uns nehmen, wenn, wenn ich mir die Goodlines Zeit hier angucke. Nützen, dann, ähm, genau. Ich, ich habe äh, hier da schon mal eins rausgesucht. Äh, ja, ich suche schon den guten Mo-Player. Nicht return to map, return to main menu. Äh, ich habe mein Mikrofon jetzt nochmal leiser gestellt. Ich hatte schon mal 5 Dezibel runter. Sagt mal, ob ich jetzt immer noch zu laut bin. Äh, wir spielen ein Match. Ähm, spannend. Ähm, mit einem 1 ein Sieg, 12 Niederlagen gegen einen 10 Siege, 24 Niederlagen. Äh, ein gutes 550 Elo-Match. Ähm. Und zwar auf äh, Nomad. Das äh, Interessante bei Nomad, äh, ich bin dann auch drin. Ja, ich auch gleich. Das Interessante an Nomad ist, man startet ohne Towncenter und mit verstreuten Villagern. Das große Ziel auf Nomad ist, relativ schnell sein Towncenter zu bauen. Und zwar an einer sinnvollen Ressource, zum Beispiel Wald oder Gold, vielleicht schafft man auch beides. Ja. Ähm, und dann eigentlich schnellstmöglich äh, zu angeln in irgendeiner Form, also Schiffe zu bauen sodass man gleichzeitig Villager und Schiffe produzieren kann. Ob jemand oder ob einer von den beiden diese Strategie kennt, das werden wir in 3, 2, 1, go, erfahren. Ich äh, dachte gerade, ich hätte nicht endpausiert, aber es hat sich einfach nur niemand was gemacht. Ja, <lacht> man orientiert sich bei, ähm, bei dieser Map auch und... Jetzt sind alle noch auf Suche. Mit, mit ein bisschen Glück, also das sehe ich sehr, sehr häufig bei Niedrig-Elo-Spielen auf Nomad, äh, landen die beiden Towncenter am Ende sehr nah aneinander. Das ist immer super witzig. Ähm, mal, mal gucken, hier ist auch ein Villager, und bei einem Blau sein, Boxen geben. hat sein Towncenter schon gesetzt und er hat dafür eine äh. sehr interessante Position gewählt. Ähm, An weit Fisch, weg ja. vom Holz, völlig blödsinnig, aber direkt am Küstenfisch. Ähm, für die ersten 200 Nahrung super, weil nichts geht schneller abzubauen als Küstenfisch Aber später einfach nur nervig, dass man hier ein Feld, Wasser mitten in seiner Base hat Das wird, ähm, das denied nochmal ein ganzes, ganzes Feld, was man später da hinbauen könnte Ja, und er ist halt auch schon mit allen drei Villagern dran Während jetzt erst der zweite Villager für Rot dazu kommt Rot weiß, was er will Rot weiß, er geht Ah, hier auf den Hafen ja, Rot weiß, was er will. Er geht auf Gold und Stein. Und Rot hat vor allem vergessen, dass er einen dritten oh. Villager hat. Oder ich, er hat... Ich weiß nicht, ob er es vergessen hat oder ob er... Baut ob er, er, das Town Center noch, er baut er das Town Center noch langsamer und ein Haus dazu. Warum baut man denn ein Haus dazu? Man kann aktuell noch keine Villager produzieren. Jetzt bist du aber sehr kritisch, oh. Kevin. Äh, die müssen auch mal schlafen und die müssen auch mal wohnen, während jetzt hier dieses mammut Komm, das sind Schwaben, schaffe, schaffe, Häusle bauen Genau, aber er hat sein äh, Wann wann wird er seinen äh, Wann wird er seinen ähm, Villager noch entdecken, seinen dritten er, er wirft hier auch sein Netz, sehr interessant, nee, ich glaube, der steht da mit Absicht Sobald das Towncenter fertig ist, baut der einen Hafen Beziehungsweise sobald er 100 Holz hat äh, Ne, 105, 175 Was kostet der Hafen? Das äh, Aber dazu muss er halt erstmal Holz abbauen Und er baut dafür auch schon das Camp. Immerhin das Immerhin das. Und Blau äh, sammelt fleißig Schorfisch. Ähm, das macht er richtig, sag ich ja, jetzt mal. Äh, außer der eine, der wirft sein Netz irgendwie auf den Boden. Zwei werfen jetzt ihr Netz auf den Boden. Boden? Hm. <lacht> also wenn wir das richtig nennen, hm, naja. Äh, aber ja, er hat wirklich hier auch angefangen, diesen diesen Baum äh, sehr, sehr long distance-lastig abzugraben und ich habe das miese Gefühl, dass er damit weitermachen wird, sobald er hier mit dem Hausbau fertig ist. Ähm, und blau hat natürlich schon mal einen massiven Villager-Vorteil, ne? Äh, das ja, also vier Stück, einfach weil er mit seinem Towncenter viel schneller war, weil er es mit drei Villagern gebaut hat und nicht zeitweise nur mit einem. Und, ähm, Aber auch von Blau fehlt jetzt, ähm, fehlt jetzt der Hafen. Stattdessen geht er auf Jagd, auf die Steinböcke. Rot ist halt so, so, so ein bisschen äh, die alte Frau und das Meer. Ne? <lacht> die alte Frau, ja. Und Blau, äh, Rot konzentriert sich ansonsten einfach ausschließlich erstmal auf Holz. Und er hat dafür... Ähm. Also, er konzentriert sich so dermaßen auf Holz, dass er null Nahrung hat. Keine Villager mehr produzieren kann, nach den beiden. Und, also, ich meine, er hat, er hat immerhin Bebacks äh, e du, du an der Base. Bist immer noch der, du bist immer noch der Ansicht, dass er den Hafen baut, äh, mit der da vorne. <lacht> ich möchte dich kurz darauf hinweisen, <lacht> dass er den Hafen baut, <lacht> <lacht> ja, gut, also. Nicht mit der Frau. Vielleicht, aber also. ha vielleicht habe ich seine Taktik doch noch nicht ganz durchschaut. Äh, ich kann hier auch noch was lernen. Werden wir diesen guten Mann beim Bauen zu gucken Kevin, was ist eigentlich deine Lieblingsstrategie? Ähm. Das ist äh, schwierig. Ähm, also, was ich selber am liebsten spiele, ist aktuell eigentlich äh, Early Feudal into Archer Pikeman. Wenn okay. sich das ergibt. Äh, mit der Variation auf Archer lightcap wenn der Gegner irgendwie massiv auf planklack äh, geht. Sehr schön. Ja, ich spiele am liebsten Early Castle into Confusion. Ähm... <lacht> Mhm. Geht, ähm, wir sehen den bei Blau schon. Was? Oh, und der hat den, den, den Bohr hat er erlegt, aber irgendwie so sechs Felder weit weg vom TC. Aber er ist auch jetzt schon abgeerntet. Ähm, dafür sammelt er hinten weiter die Steinböcke und er treibt sie auch noch gut weg vom, Ka äh, vom TC. Also die, die, die sind halt schon so weit weg, dass ich hier eine Mühle definitiv lohnen würde. Ja. <lacht> ähm, aber so ja, da ist immer noch fünf Villager vorne. Und wir, wir haben einen Hafen ohne Schiffe für den Kälten. Und äh, man starrt weiterhin in die Ferne, ins Meer. Man, man vermisst vielleicht einen Verwandten, der aufs Meer gefahren ist und anscheinend nicht mehr zurückkommen wird und genießt die eisige Kälte, die auch das eigene Herz umschließt. Ja. Ach, schon, schon trauriges Schicksal von der guten Dame hier. Ähm, ja, zehn Minuten sind rum. Ich glaube, diesmal bin ich dann mit tippen und ich, ich setze mal auf blau. Ja, da sitze ich nicht dagegen, tut mir leid. <lacht> das ist ja langweilig. Ja. <lacht> ja, okay, dann bin ich wieder für Rot und das wird super und Rot wird das Ding <lacht> machen und, ähm, und Rot baut Lücken zwischen seinen Hütten. Ja, aber das hat Blau auch gemacht. Das steht zwar ein Baum, aber das ist trotzdem irgendwie sehr abstrus hier. Er, er baut immer noch rot. Normalerweise baut man die jetzt so. Er hat dass auch eine Barracks. Halt Schön. Die, die ist nützlich, die Barracks. Und er hat also. Dieser Hafen ist auch großartig. An, an dem Hafen ist halt ein Villager, der, der Schorfisch abgräbt und einer, der eidelt. Genau. Und normalerweise hat man drei, die eideln. Und ähm, insofern bin ich da schon ganz stolz auf Rot, äh, dass er das so sauber hier runterspielt. Da muss man einfach sagen, da sehe ich noch was. <lacht> äh, ja, also es bleibt auch bei einem relativ konstanten Unterschied von fünf Villagern. Äh, Minute 10. Ja, gut, okay, in, in, äh, die Zahlen kann man nicht gut vergleichen. Der noch Unterschied noch halt ist einfach, dass Blau sein ähm, schon in den nächsten Tag gestartet hat für Feudel. Rot hingegen jetzt immer noch einzeln die Dorfbewohner in Auftrag gibt. Man braucht ungefähr sechs, äh, sechs Dorfbewohner dauerhaft in der Nahrungsproduktion. Ähm, von einer ergiebigen Quelle, äh, um damit man machen. kontinuierlich Nahrung produzieren kann. Aber ah, gut, äh, um, sein einer Idle-Villager ist jetzt auch am Schorfisch, das heißt, er das hat fünf Leute in der Nahrung, davon zwei im Schorfisch. Ja, jetzt aber Dritten jetzt, im jetzt haben wir quasi, sind wir an dem Punkt, wo Rot ausreichend Nahrung produziert, dass er dauerhaft produzieren könnte, ähm... Wir werden sehen, ob Blau da... Ja, Blau produziert auch direkt weiter mit ähm, äh, Dorfbewohnern. Das, was ich am beachtlichsten finde, guck mal auf die rote Barracks und guck mal, was im Süden davon steht. Auf die rote... Ach, ein un un ungesehenes Schaf. Also das aber Ich kann dir aber sagen, woran das liegt. Ähm, Kevin hat eine Mod installiert, die die Bäume kleiner macht. Ähm, ah, stimmt. Er hat große Bäume. Ja, yeah, natürlich. Ja. Und er sieht die, dieses Schaf tatsächlich nicht. So, und die, die rote Frau, die auf das Meer guckt. Ähm, tut das weiterhin. Minute äh. 15. Oh, er lud den Burr. Äh, au, au, au, au, au, ah, nee, das kriegt okay, hat, da. Hat das kriegt da Also, es war echt ein dämlicher Spot, um den Bären zu töten. also äh, das Schwein zu töten, aber gut. Äh, besser, besser als nichts. Ähm, man man genau. spart sich jetzt auch die Nahrung. Man produziert offensichtlich keine Villager mehr. Sobald der Bär im Haus ist, äh, kann man dann tecken. Ähm, Ach, Mann. Hm. Äh, hat mittlerweile hier äh, durchaus... Er hat wirklich nur 10 Supply. Wow. Also ist mittlerweile 9, 9 Wills hinten. Äh, man hat hier mittlerweile Farmen. Ich glaube, man hat die Farmen ohne Eco-Upgrade. wenn ich nicht. Alles Jetzt betäuscht. möchte ich gerne auf das beste Bergarbeiterlager aller Zeiten hinweisen. Das kann äh, bei, ja nur Rot. bei Rot stehen, oder? Bei Rot. Das ist direkt am Town Center. Das ist richtig stark. Das ist. <lacht> ja, also ich verstehe seinen Gedankengang. Er ist halt genau am Gold und am Stein. Aber, und also ich möchte mich nicht zu sehr festlegen, aber ich habe das Gefühl, der Villager läuft trotzdem zum Town Center zum Abgeben. Also beim Stein auf jeden Fall. Weil beim Gold vermutlich, also bei dem Patch hier vielleicht nicht. Aber bei allen anderen habe ich das Gefühl, der rennt zum Town Center zum Abgeben. Also... Ich bin zwar immer dafür, doch durchaus das ein oder andere Bergarbeiterlager mehr zu bauen, irgendwie bei äh, mal gucken, ob wir hier eine finden, genau so eine Ressource hier zum Beispiel, wenn man da wirklich, wirklich viel abbauen will und ja. richtig viele Villager hinschickt, dann eins auf der Seite, eins auf der Seite und dann äh, können an beiden Seiten effektiv Villager arbeiten, aber äh, also das das ist, äh, wenn ihr wenn ihr im Duden nach ähm, 100 Holz verschwenden guckt, dann habt ihr das, das Bild. Ist, findet, findet ihr dieses Bild. Das, das ist auch, also... Puh, das Screenshot-Wert. Ähm, Habe ich schon gemacht, tatsächlich. Ähm, das ist richtig stark. Ähm, und jetzt kommt gleich daneben noch eine Mühle. Ah, eine die, Mühle, die fraglich ist, weil... Genau also, man so will die Mühle halt... Man will die Mühle halt bauen, um den Platz für mehr Felder zu haben. Jetzt ist der Punkt, er hat gerade hier diese, diese sechs und. Villager, die... Fünf Villager, die will er wohl irgendwie in die Nahrung schicken und ich sehe hier Platz für 1, 2, 3, 4, er hätte 5 Felder an, an sein TC noch dran bekommt. Die kriegt er hier, hier drumherum und der Punkt ist, dass genau dieser Platz für dieses und dieses Feld äh, identisch mit denen, die die Mühle bietet ist. Das heißt, die Mühle, ja, bis weiter nach oben kommt er an den Stein, aber also es ist halt nicht so, dass er hier nicht äh, irgendwie äh einen Langlaufplatz hätte, auf dem er eine Mühle ja. bauen kann, ne? Das. Ja. Äh, und übrigens da auch, also das, das, das Schaf hat nichts mit kleineren Bäumen zu tun, ja? Das das das steht da nee, wirklich das ist da noch rum. weiß. Ähm, schwierig. Ähm, währenddessen sind wir zwölf Villager hinten. Und von den zwölf Villagern, die man hinten ist, eideln dann auch noch drei, also ist man effektiv wohl fünf Big Villager bei hinten. Wolf äh, 90 äh, glaubt, dass das der Hera-Smurf gegen den Viper-Smurf ist. Ähm, das ist äh, durchaus denkbar, falls die gestern einen Schlaganfall bekommen haben. <lacht> <lacht> <Und> schwierig, Kevin. <lacht> Aber da Hera heute noch gestreamt hat, gehe ich da noch nicht von aus. <lacht> so, das Mining Camp, das ist besser. Es ist besser, aber es ist nicht gut. Also das Gold gut. Mining Camp, äh, also das hätte man auf, auf ach, diese, ich glaube optimal wären diese vier Felder gewesen. Ja, man will schon einen Abstand haben, ansonsten äh, stehen sich die Villager im Weg und wenn man es direkt dran baut, kann man die beiden Patches nicht ordentlich abbauen. Und hier, naja, man hat den Patch und den Patch, die halt einen optimalen Weg haben, aber für alles andere läuft er dann halt wieder wesentlich weiter. Äh, ja. Für eine Early Aggression kann man es vielleicht sogar machen, wenn man irgendwie nur mit drei Villagern kurz ins Gold will, um zwei, drei, vier, fünf Bogenschützen zu produzieren oder sowas. Aber so in the long run, äh. ja. Blau baut jetzt übrigens die erste Militäreinheit, nämlich einen Adlerkrieger. Und ähm, den nimmt er jetzt erstmal standesgemäß zum Scouten. Das ist eine gute Maßnahme. Kommt fast ein bisschen spät. Also wenn man es so machen will. Ja, ähm, gut, er ist halt schon sehr, sehr lange im Feudal Age. Das ist richtig. Ja. Und äh, ja, er hat, glaube ich, auch ein ganz gutes Händchen. Nevermind, er ist in den Wald gelaufen. Äh, aber wenn er, wenn er noch ein bisschen weiter in die Richtung scoutet, äh, dann, dann hat er Rot auch bald und wird merken, dass er da vermutlich mal ein bisschen hem gehen kann. Äh, so mit zwei, drei Adlerkriegern kannst du die komplette Eco vermutlich in die, äh, in die Town Hall zwingen. Also da wird er vermutlich Glocke drücken. Äh, das nicht, wird ich, ich nicht passieren, Kevin. Das, das, Steinpatch, das geht auch nicht ins DC. Ja, wird gut, nicht okay. passieren, Kevin. Er wird, ähm, da plädiere ich dagegen, der wird absolut nichts machen. Mhm. Ähm, er, ja, wird den, er, wird, er wird den Gegner sehen und wird nichts tun, außer, weiß ich nicht, ein paar Einheiten ausbilden, die dann auf ja, seiner viel, Seite wiederum warten. Wie Ressourcen hat denn Blau? Blau hat, ah, ihm fehlen noch 50 Nahrung, okay. Nehmen wir mal an, auf die wartet er jetzt und wird gleich Castle Age gehen. Das kann gut sein. Er hat ein Bergarbeiterlager angefangen und abgebrochen. Okay, jetzt baut er eins. Okay, okay, das ist super. Das ist das Beste, was er machen konnte. Er baut jetzt endlich, nicht Bergarbeiterlager, Holzfällerlager, äh, baut er jetzt endlich hier in die Woodline. Also hätte ich schon gleich ganz zu Anfang gemacht, äh, egal ob hier ein Feld weniger hinpasst, aber das ist, also man kann es ja später immer noch abreißen. Aber ei, ei, ei. Äh, das ist wirklich spät. Äh, rot nimmt, holt sich das Wheelbarrow-Upgrade, Das ist ähm, damit laufen Villager schneller, das heißt man hat mehr Eco, ja. aber er hat nur 14 Villager, die jetzt schneller laufen. Ist, Richtig, äh, und das ist du du zu wenig, dabei, ne? denn das Wheelbarrow-Upgrade ist relativ teuer, 300, Gold, äh, 300 Holz, 300 Nahrung. Das investiert man lieber in sechs weitere Villager. Es gibt da irgendwo eine ausgerechnete Magic Number, die ist irgendwo, ich glaube, bei 28. Ja, ja passt oft so bei 30, kann man es mal reinbringen. Aber definitiv nicht bei 14. Und äh, 14 heißt auch eigentlich effektiv nur 13, weil äh, er es geschafft, nur noch einen Idol-Villager zu haben. Und äh, ja, das ist diese traurige Dame, die weiterhin äh, hofft, dass ihr Papa von hoher See zurückkommt. Wird sie. wird sie irgendwann erlöst? Noch bis zum Ende des Spiels? Vielleicht wenn sich der Scout dahin verläuft. <lacht> <lacht> Das kann gut sein, wenn der gegnerische Scout Aber das ist nicht die, die, die Form findet. von der Lösung, an die du, glaube ich, gedacht hast. Also. Nein, es ist nicht die Form von der Lösung, die ich gedacht hatte. Es ist die tragische Form von der Lösung. Ähm, oh, oh, wir haben, haben Fishing-Chips. Das, das gefällt mir sogar langsam bei Rot. Das äh, ist langsam überfällig, aber er hatte vermutlich einfach nicht genug Holz. Hingegen denkt sich Blau so, Wasser, Wasser, was ist Wasser? Ja. Auch übrigens da gilt, wenn es Wasser gibt, geht ihr aufs Wasser. Egal, ob euer Volk darin gut ist, äh, ihr braucht die Nahrung, ähm, die dort schnell zu produzieren ist, in also der Regel. Im Early. Es kann sein, dass wenn ihr ja. gegen die falsche Nation spielt, auf einmal das Wasser nicht mehr halten könnt, aber äh, also zu, zumindest bis ihr Castle Age seid, seid ihr eigentlich schon darauf angewiesen, dass ihr die Nahrung aus, der, aus dem Wasser ja. habt. Genau. Ja, also Ressourcen von äh, Rot kann ich mir ja mal angucken. Äh, der hat jetzt 400 Nahrung und zwar mit nur sechs Villagern in der Nahrung. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, der spart. Ja. Und eigentlich müsste Blau jetzt langsam feststellen, dass Rot wirklich nichts hat im Vergleich zu ihm. Also er müsste jetzt, wo er gerade dran vorbeigeht, ja, äh, sieht er das jetzt, dass, er, dass da kaum Felder sind, dass er... Ähm, er, er nutzt übrigens jetzt tatsächlich die Schafe zum Scouten, die er da gesammelt hat, das ist sehr gut Er sieht auch jetzt die Woodline und sieht eigentlich, dass dort kaum was ist Und jetzt kann... und oh, er geht sogar auf... aggressive Und er sieht äh, jetzt... ja, das also, ne, ist, ein, ist, ein, ist kein Dark Age Scout mehr, das heißt der Villager rennt einfach nur stupide weg und äh, greift nicht automatisch zurück an Ja und, äh, ja, äh, er hat immer einen Webstuhl, ähm. Das sorgt dafür, dass sie mehr Panzerung haben. Liegt das zufällig äh, daran, dass die das, äh, nein, er hat es wirklich erforscht? Oh, oh, ja, und da wurde die Glocke geläutet. Das sorgt jetzt dafür, dass alle Villager in der Nähe des Towncenters zum Towncenter rennen und nicht mehr arbeiten. Das ist super teuer. In der ganzen Zeit keine Eco, also fast keine Eco, die zwei hier werden zum Sterben zurückgelassen. Ähm, mh. ungünstig. Ja. So, und das ist jetzt eigentlich der Moment, wo Blau registrieren müsste, dass er da jetzt Druck machen muss. Stattdessen ähm, beginnt Rot zu produzieren und zwar, ah, jetzt oh, doch, jetzt oh, kommen, jetzt kommen sechs jetzt Eagles Scouts langsam, die, die Eagle Scouts kommen und dazu kommen Men at Arms auf der roten Seite. Es ist jetzt ein bisschen äh. komisch, dass man die Upgrades da rein spielt, was aber viel komischer ist, ist, dass er sechs Cute in einer Barracks, obwohl er zwei Barracks hat. Ja, naja, naja. Oh, wir sehen Supplies bei Rot. Supplies, um, sehr gut. Das ist auch ein, ein typischer low elo tech den man irgendwie komischerweise immer sehr, sehr früh sieht. Uh, Supply sorgt dafür, dass die uh, Militia-Line 10 Nahrung weniger, 15 Nahrung weniger kostet. Kostet ja. aber 150 Nahrung und eine ganze Menge Gold. Das ist eigentlich nichts, was man sich im Early Game leisten kann oder will. Ähm, lohnt sich ja, auf der anderen erst nach. Maximum 10. doch noch aus diesem Tech rausholen. Ja, schon, aber... Die Arms, die er hat, machen halt auch nichts, ne? Ja. Und ja, also Blau ist jetzt quasi in die Kriegswirtschaft eingestiegen. Der versucht jetzt richtig hart zu pumpen, hat aber immer noch vergessen, dass er zwei Barracks dafür hat. Ähm, und wird hier vermutlich ähm, hat zwar eine Archery, aber ich tippe mal jetzt ganz stark auf äh, Nahkampf und rein da mitten durch. Ja. Ähm, er ist auch. Er ist im Stein. Irgendwo ist er im Stein. Äh, da ist er im Stein. Das heißt, da geht es auch langsam auf die Ressourcen für ein Castle zu. Und das kann man in der Theorie auch sehr offensiv setzen. Ich bin mal gespannt, ob er das macht. Denn hier ja. gibt es ein paar sehr schöne Castle-Spots. Da sehe ich einmal hier, das wäre ein bisschen sehr dreist, weil das sieht der Gegner auf jeden Fall. Damit holt man ihn aber hier von der Nahrung weg und ja, kann eigentlich direkt aufs Town Center go machen. Oder hier... Auch schön dreist. Da, das ist halt die gescoutete Woodline, die man damit abgraben würde. Aber die ist mittlerweile komplett aufgegeben. Genau. Die komplette Woodline ich hat man hier rein verlegt. wette, er wird sein, Town, äh, sein Castle in der Nähe seiner Mühle bauen. Blau wird die ist wahrscheinlich irgendwo in der Nähe seiner Mühle bauen. Vielleicht das ich auch, aber das, ist nicht, also das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Äh, ne, wir da das ein bisschen weiter vorne bauen, wäre das ganz gut. Jetzt, äh, jetzt wird es schwer in der Nähe der Mühle. Vielleicht an seinem Steinlager. Ähm, Immerhin nutzt das. Rot die, das jetzt, wäre dann die Hill? Ja, oh, jetzt, jetzt blockiert er sich aber einige Spots für die Burg. Der Beste ist noch da. Rot äh, hat jetzt seine Militias, aber. Rot zum auf Scouten, der Karte verteilt. Zum Scouten geschickt. Grundsätzlich nicht schlecht, aber man darf sie halt nicht irgendwie in der, in der Wildnis erfrieren lassen. Er weiß immer noch nicht, wo blau ist, ne? Ich glaube, das will er gerade ändern. Ja, aber mit in der Wildnis erfrieren, da, da kennen wir uns ja schon aus, ne? Das ist ja, ja quasi das, das Thema von Rot hier. Auf jeden Fall. Ich bin äh, mittlerweile auch solide 22 Villager behind ist. Nee, TBM, der wird kein. er wird kein offensives Castle spielen. Garantiert nicht, er wird offensiv also, äh, spielen. Das, das, das offensivste, Und da was wir hier. Ja, genau, wollte ich sagen, das offensivste, was wir sehen werden, ist auf diesem Plateau. Und davon hat er auch noch die defensivste Variante gewählt. Äh, grundsätzlich, also zum Verteidigen ist das eine ganz schöne Sache. Das hier ist so irgendwie einer der Angriffsvektoren, die der Gegner halt hat, weil er so nah dran ist. Aber Bauzeit halt hierhin, weil da muss der Gegner hier die Schräge hochstürmen. Und man hat halt einen äh, Attack-Bonus, wenn man von oben nach unten angreift. Daher, ja, also hier wäre es richtig schön gewesen. Hier ist es sehr defensiv. Ähm, genau. Mal schauen. So. Äh, ja, Rot hat mittlerweile blau gefunden und äh, macht jetzt auch Bekanntschaft damit, dass Eagle Scouts schneller laufen als Man at Arms. Und vor allem und auch. Dass sechs Eagle-Scouts auch wesentlich stärker sind. stärker sind als ein Man -at Arms. Beziehungsweise ja. ist ein Eagle Warrior inzwischen sogar. Dafür bildet Rot jetzt einen Bugenschützen aus. Okay, nee, er hat schon. Er hat, er hat noch ein paar mehr schon im, in, äh, in der Base. Ah gut, okay. Er hat auch einen Turm. Ähm, Nicht nur ein, einen, er baut gleich noch einen. Also rot geht hier defensiv, wobei also der Aufbau dieses diese ja wie soll man das nennen dieser Siedlung ist wir der absolute Blument Chaos. Archer. Wir kriegen Plumed und Archer rein für äh, Blau und das ist der Punkt, an dem ich mich frage, ob er denn Upgrades hat. Hat er? Hat er, ja, ja. Er hat Ä sogar alle relevanten Upgrades für die Bloom und Archer und das bedeutet, die haben gar nicht mal so wenig Reichweite. Insgesamt sechs. Ist zwar weniger als der Turm, aber, ähm, ja, die, die machen ohne Schaden auf Gebäude. Das ist, ähm, durchaus eine valide Methode, ohne großartig Siege zu haben, durchaus mal das ein oder andere Gebäude auch einzureißen. Ähm, Beziehungsweise, nee, jetzt habe ich gelogen. Die haben den Obsidian Arrow-Tech, den sie vorher noch brauchen, ne? Und Rot, rot sichert seine, äh, seine Seite vom Dorfzentrum wieder ab äh, mit Häusern. Ähm, mit, mit Lücke. <lacht> er lässt halt wie immer noch, noch einen zwischendrin. Richtig gut und jetzt werden wir langsam sehen, ob. <lacht> er baut blau halt auch dahin, wo man Äcker hätte hinbauen können, ne? Das ja. Auch da wieder blockierte sich den Platz für weitere Äcker. Ähm, der Angriff von Blau würde jetzt eigentlich schon ähm, auf sich warten lassen. Ja, also wenn Aber er jetzt daneben nimmt cute, und da reingeht, ist das vermutlich auch ein Instant GG. Ähm, ich habe eine relativ respektive weiter. Kloster gehört. Ja, der erste Mönch ist fertig und wird vermutlich... In Richtung einer Reliquie gehen. Äh, Dafür baut Blau jetzt eine Universität wieder. und da können wir gespannt sein. Ich tippe mal ganz stark auf, äh, auf Ballistik. Äh, ich tippe nicht auf Ballistik, er wird einfach ähm, machen was geht und zwar von links oben nach rechts unten. Hm. Ähm, da er relativ zielstrebig die U Universität gebaut hat und sie nicht braucht, um in den p zu gehen, weil er hat ja schon ein Castle. Gehe ich wirklich von Ballistik aus? Ah, Obsidian Arrows werden erforscht, sodass man hier Bonusschaden auf Gebäude machen kann mit seinen Plumed Archers. Denn äh, er wird gemerkt haben, dass das hier durchaus lange dauert. Äh, er hat seine Woodline, also Rot hat seine Woodline neben dem Markt auch wieder an die alte Stelle gezogen. Und ist jetzt selber im Castle Age. Und da kommt auch instant der Tag auf Armbrustschützen und der Tag für Botkin Arrow. Das gefällt mir, dass der schnell kommt. Aber ähm, meiner Ansicht nach ein Muster ohne Wert. Wir sind weiterhin 20 hinten in der Eco. Ähm, wie sieht es ressourcenseitig aus? Wir haben praktisch kein Gold. Wir haben kaum Holz. Also wirklich Bogenschützen kann er hier eigentlich nicht supporten. Ähm, ja. Während wir maßenhaft Overrest jetzt auch auf Seiten von haben. Reichweite des Turms. Äh, verliert jetzt hier also... Äh, hat es aber bemerkt, hat jetzt einen schon verloren. Ah, ähm, und äh... gibt's weiter den Markt? Nee, macht er doch nicht. Zieht sich weiter zurück. Hm. Übrigens, wir hatten beide Unrecht. Er macht mit der Universität einfach gar nichts. Auch immer eine valide Option. Bildung ist wichtig, aber man muss nicht unbedingt hingehen. Es ist keine Präsenzveranstaltung da, wie ich äh, annehme. Ja. Und, und äh, da bewegen sich drei äh, Men at Arms? Hannes, bist du bereit darauf zu wetten, dass rot, äh, blau, äh, in den 10 äh, blau, in den nächsten paar, zehn Minuten, blau in den nächsten zehn Minuten rot überrennen wird? Die drei Men at Arms machen das zumindest, äh, ziemlich sicher nicht. Nicht? Er zieht jetzt sogar einen Großteil der Armee dann noch nochmal hin so und wir wünschen dass er die mit wir den Mönch einen mit ganz schenkt. dreisten Reliquien stil denn der Mönch von Blau geht zur Reliquie die eigentlich sehr nah hat in Doch da hat er auch keine Chance der Schaf hat keine Vision bis da. Genau und kriegt sie die Frage ist wird Blau er hat kein, kein Command Cube benutzt? Er hat kein Kommando bisher gegeben, die wieder zurückzuziehen. Jetzt wird quasi ah aber er hat Quasi das Geräusch gehört und Blau zieht auch seinen Mönch mit Reliquie wieder zurück. Eine Ewigkeit später. Rot erforscht jetzt Mörderlöcher. Das ist jedenfalls nicht schlecht im Hinblick darauf, dass er zwei vollbesetzte Wachtürme hat, äh, um sein Lager zu verteidigen. Und er baut die defensivste Burg, die geht. <lacht> ähm, Äh, äh, warte, warte, was? Äh, Rot, warte, die Rot. defensivste Burg, die geht, hätte ich mit, äh, ähm, Madame, äh, Madame nicht, nein, hier gebaut, nein. aber... Ja, mit äh, der Frau, die ins Meer guckt. Wir wollen nicht mehr die Frau, die ins Meer guckt, sehen. <lacht> <lacht> äh, oh ja, und... Oh, Jesus, es ist und halt er schützt, auch ein, ein... Er schützt Lager. seine Bären. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. <lacht> Und Blau nutzt sein. Blau hat mittlerweile gut doppelt so. Fast doppelt so viele Punkte. Ähm, Blau hat. Tatsächlich also ich, will nicht, ich will nicht sagen, dass Blau viele Villager hat, ja? 50 Villager bei Minute 50 ist ja. schon. Blau ha. hat, das Drei, hat das Dreifache an, an Military und hat. Aber dass das mehr was als Rot hier halt abzieht, ist Aber er nutzt es auch nicht. Also. Blau nutzt nicht im Ansatz, was er an Potenzial hätte. Naja, solange die Plum Archer noch in eine Kontrollgruppe passen, sind es halt auch nicht das genug, ne? Das zweite Castle ist übrigens auch nicht schlecht gesetzt von Blau. Äh, muss ja. man fairerweise sagen, was. Ja, da das stimmt. Oben ja, also wenn Blatt er da noch wenn er da noch Fisch hätte, also wenn er dort noch äh, angeln würde, also mit Schiffen äh, angeln. Dann, dann wäre das richtig großartig, aber so, ja, die, die Goldquelle ist zumindest erstmal sinnvoll, weil die bei ihm in der Base wird langsam ja. leer und die ist ziemlich Und es ist auch nah am Gegner, also er kann notfalls, wenn genau. er eine Armee hat, kann er sich in die Richtung zurückziehen, ähm... Das wird nicht. Äh, ja, wird vor nicht allem, also der, der Gegner halten, hat halt auch in der Richtung nicht wirklich Verteidigung. Also, es ist halt der Drum, Aber der, Gegner der deckt Gegner das noch ein bisschen an. Aber. wieder mit zwei dritten Bogenschützen unten. Oh, wir gehen diesmal auf Range. und mmh, wir sind schneller. Und hat man geht ins Lager. Ja? Also, ich hätte ja mit dem Goldlager angefangen, aber. So, wir haben 8 Schaden Pierce gegen 40 Lebenspunkte mit 2 Armor Pierce. Das heißt, das macht 6 Schaden pro Schuss, 12 Schaden, weil es 2 sind. Da muss er 4 mal treffen. Das, wird das ist zu Ende bevor. Oh! oh! Er hat einen gekriegt. Er hat ihn rausgenommen. Das hätte ich nicht erwartet. Und jetzt Aber da ist Sackgasse. Nee, oh, da oh, ist oh, Sackgasse. Mh, man kann an den Häusern. Poppen. Natürlich kann man noch an den Häusern vorbei. Ja, es wird Blau merken, dass das nicht die beste war. Boah, war war. Ah. Und die rote Frau kommt äh, aufs Meer. Äh, wie sieht denn das hier mit der Upgrade-Lage aus? Wir haben Sumpring für äh, den ja. Mayana Und äh, wo haben wir denn die Universität? Haben wir da das Upgrade vielleicht verpasst? Ja, er hat auch Ballistik. Ja, und? Das heißt, der trifft ziemlich gut auf sowohl stehende als auch bewegliche Ziele. Ja, und Rot beginnt jetzt Freischäler, ähm, zu rekrutieren. Ah, weiß nicht. Also, ich sehe hier eigentlich auch nur noch eine Möglichkeit für Rot, das doch irgendwie zu drehen, um ehrlich zu sein. Und das ist eigentlich das, wofür du dann Kelten spielst. Du gehst erstmal auf Onaga. Und wenn du es schaffst, und das würde ich nicht ausschließen, 20, 30 davon zu haben, bevor du angegriffen wirst, dann kannst du nicht mehr angegriffen werden. Und äh, bis jetzt äh, machen wir hier ja noch keine Anstalten zum Angriff. Vielleicht ändert sich das gleich, weil wir sind mit dem Imperial Tech jetzt durch. Das heißt, wir haben Zugriff auf Trieböcke, wir haben Zugriff auf äh, Eliteplumed Archer, die auch instant erforscht werden. Erforscht werden, sehr gut. Zusammen mit Eldorado. Äh, da bin ich jetzt ein bisschen blass. Äh, Eagle Warriors plus 40 Hitpoints, okay. Ja. Gut, das ist sinnvoll. Das ist, das ist das die die die nochmal ordentlich mal. stark. Ähm, und jetzt kommt der erste der nächste größere Angriff von Rot, nämlich mit elf Kelten. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er damit irgendwas erreichen ja, ja. wird. Denn er läuft in ein paar Adlerkrieger als Speer rein. Ach, und ja. Ja. Aber jetzt ja, ja. ist natürlich die große Frage, wie reagieren seine Federpfeilschützen. Ähm, denn was wir wissen, ähm, Freischäler sind schwach gegen Bogenschützen. Aber das kann trotzdem bedeuten... Oh, das Mining-Camp ist Geschichte. Die, sind, Also Villager tendenziell sind sie sogar sind schwächer gegen Mili aber... Äh, ja, also sie sind halt selber non-range, das heißt... Ja. Ja. Aber genau, das ist das, was ich vorhin meinte, das Mining-Camp, das ist relativ unbeschützt. Da kann man mal äh, ein, einmal raiden und dann ist das halt auch Geschichte. Ja, Problem ist natürlich, wenn man jedes Mal seinen Raid verliert und der Raid die einzige Armee ist, die man hat. Äh, Dann bleibt da nicht Philipp. What ist your strategy? Und? Das hat er jetzt auch eingesehen, offensichtlich. Das hat er jetzt auch äh, eingesehen. Mensch, Philipp, das wird teuer für dich heute, habe ich das Gefühl. Ja, das sind jetzt schon 6 Euro. Äh, ich habe kein gutes Gespür. Und die Frau guckt aufs Meer. Ich glaube, mehr ja, muss man. Ist, ich möchte ganz kurz sagen, mehr muss man zu diesem Match nicht sagen. Die äh, rote Frau blickt ins Meer, den Blick in die Ferne und ähm, auch ich blicke in die Ferne und schaue, wo wieder meine drei Euro hin sind. Ähm, ja, irgendwie muss ich mir da neue Parameter äh, suchen, um <lacht> die Seite ordentlich zu picken. Und jetzt naja. können wir noch mal gucken. Wir haben ein paar schöne Matches hier. Wir könnten zum Beispiel noch mal ein bisschen weiter Elo-mäßig in den 6- bis 700er-Bereich gucken. Das, denke ich, wäre vielleicht sogar ein ganz sinnvoller Abschluss. Ja. Ähm. Chat, was haltet ihr von 700er Elo mega-random? Äh. Ist das vielleicht ein Bot? Nee, bestimmt nicht, ne? Ist yeah. er ranked. Nevermind. Ich nehme an, du meinst äh, dieses Spiel. Dissy Lutz! Meine ich. Genau. Genau, Sissy Lutz! Dann suche ich mir das doch mal direkt raus. Wird höchstwahrscheinlich auch das letzte Spiel sein, denn danach genau. geht es hier mit League of Legends weiter, wo euch der gute Joel dann direkt im Anschluss bespaßen wird. Kann sein, dass wir ein bisschen überziehen, man weiß ja nicht, wie lange die Spiele gehen. Ne? Wir haben noch 40 Minuten äh, planmäßig. Kann sein, dass das Spiel schneller zu Ende ist, kann sein, dass das Spiel etwas länger dauert. Ja. Da ist ja. äh, alles drin. Ähm, genau. Ansonsten. Oh, Hab ich hier äh, ein Spiel und ähm, wir, wir haben tatsächlich ein ähm, Was ist das denn da für ein Game? Äh, ah, es ist äh, eine aufgedeckte Karte auf jeden Fall, also ähnlich wie Black Forest. Äh, das ist, äh, wir haben ein Mega. Äh, ne? Wie heißt es? Deathmatch. Wir haben ein Deathmatch gewählt. Offensichtlich. Hey, dann gucken wir jetzt okay. mal ein Deathmatch an. Wir haben noch nie ein Deathmatch Stimmt, äh, kommentiert. Das ja. wird nochmal noch wahrscheinlich wesentlich spannender. Äh, es startet mit extrem viel mehr Ressourcen. Äh, Habe ich keine Erfahrung drin, aber wird bestimmt Und, witzig. Äh, genau, es startet vor allem auch äh, Imperial oder Post-Imperial? Ich glaube Post-Imperial. Ne? Post-Imperial. Alle, alles ist erforscht. Alles, alles, alles ist erforscht. Genau. Und äh, Italiener gegen äh, Franken. Und ich würde sagen, dann legen wir los in 3, 2, 1, go. Und ich würde auch mal sagen, wir legen uns am besten mal gleich fest. Äh, du darfst aussuchen, denn äh, ich denke, hier müssen wir nicht auf die 10-Minuten-Marke warten. Okay, ähm... Rot baut die Burg. Ist das klug? Rot baut die Burg... Ich sag rot. Gut, okay, dann sind es wird, es alle meine Daumen für blau gedrückt. Ich, ich hab... Oh boy. Genau. Äh, was bedeutet Deathmatch? Deathmatch bedeutet im Klartext, wenn das Town Center fällt, hat man verloren. Ja. Und Aber, okay. mit ein bisschen Pech äh, baut Rot jetzt hier <lacht> einfach ein Castle, baut zwei Trieböcke, geht auf das Town Center. Und äh, dann ist Feierabend. Gut, er musste vorher noch scouten, ja, also für beide ja, halt die sein Karte Town komplett Center, aufgedeckt. er sieht das aber ja, also sein Towncenter ist schon mal nicht so klug gesetzt. Er deckt zwar Stein, Gold und ähm, zwei oder zwei Goldpatches irgendwie so ein bisschen ab, aber ja, eigentlich... Ja, was heißt, heißt Towncenter setzen? Also Du meinst die, das Castle? Ja, seine Burg, sein, sein Castle. Und da werden ah. schon fleißig Chevaliere gepumpt. Das ist natürlich äh, mh, unsicher. Also, du hast ein Volk, was keine Paladine hat, und dann gehst du auf Pferde. Mh. Gut, kann man natürlich erstmal zum Scouten vielleicht ein bisschen machen. Also, was ja scouten, man kann damit auch durchaus äh, raiden. Ähm, sieht jetzt hier auch die lightcap vom Gegner, die scoutet. Und durchaus äh, aufs Fressbrett bekommt von, äh, vom Castle. Und da wird gleich das nächste Castle gesetzt. Also, was Rot hier macht, gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ähm, ja, Blau, man hat ja die Ressourcen, man muss die auch raushauen. Also ich meine, 5000 Steinen, das ist durchaus Blau mehr, als man in den meisten Spielen hat. Blau kümmert zu stark um seine Eco. Ähm, und Rot hat ordentlich Zeug in der Queue. Äh, wir hoffen einfach, dass er es zu Nutzen wissen wird. Wenn das Spiel ein bisschen länger dauert, dann ist es natürlich ein Vorteil für Blau. Aber wenn es hier gleich zu Regression kommt, dann... Ah, sieht's ein bisschen blass aus. Ähm, Blau baut hier zwar auch Kavallerie, hat auch Paladine, also durchaus die stärkere Kavallerie. Äh, 14 plus 4 gegen 12 plus 4. Äh, aber. Und auch amorseitig etwas mehr Stützarm. von Elite-Armbrustschützen. Und genau, aber, genau, Blau baut halt auch Leitkef. Und das ist halt irgendwie. Mh, yeah. Die kann halt Ja, da, dafür baut Rot berittene Bogenschützen, wofür wir auch nicht wissen, wofür die jetzt haben will. Mm. Und auch äh, Urlaub, ja, und äh, Genuis' Crossbowmen äh, kommen noch dazu als Addendum, das ist ähm, das ist vermutlich durchaus eine, eine valide Armeekomposition, wenn man halt so ein bisschen, ja, Meat kann man schon fast gar nicht nennen, die Paladine bzw. Kavaliere sind durchaus mehr als Meat aber wenn man die halt einfach zwischen die Archer und äh, den Gegner bringen kann, dann gibt es da einen Heidenschaden. Ja. Und, ähm, ja, der Hauptpunkt ist halt, man baut erstmal überhaupt Armee in einer relevanten Menge, während Blau da noch massiv hinterherhängt. Ja, viel defensiver, also, ein, was heißt defensiver, viel mehr auf die Eco ausgerichtet. Ja. Man baut hier Und zwei Castle mit jeweils einem Villager. Ja. Und jetzt... Eigentlich wäre für Rot jetzt der Zeitpunkt, um anzugreifen. Ja, also stand, stand jetzt die Produktion von Blau aber etwas besser. Beide haben zwei Ställe und Blau nutzt sie. Das ist richtig, aber das ist genau der Grund, warum... warum Rot jetzt angreifen sollte. Jetzt hat Rot noch einen erheblichen Army-Vorteil. Ja, guter Faktor 2 äh, und... Er darf sich und, ähm, hm, er darf halt natürlich nicht, nicht. abschrecken lassen. Er hat seinen Gegner auch noch nicht gescoutet. Also ja, gut, okay, die Map ist halbwegs symmetrisch, aber äh, er weiß halt nicht, wie es da aussieht und mittlerweile stehen da halt auch zwei Castles, an denen du dann erstmal vorbeireiten musst und er hat keinen Siege, ja, keiner, bisher hat keiner Trieböcke gebaut ja. ähm, und Castle ohne Trieböcke ist halt eine Hausnummer. Ja, du kannst natürlich versuchen, komplett dran vorbeizureiten und auf das äh, Town Center zu gehen. Das hat ähm, ja, 2900 HP. kriegt man mit Rittern schon durchaus runter, aber mh, wenn da halt Verteidigung ist, dann hast du auch einmal deine komplette Armee verblasen und stirbst dann am counter -Push. Ja. Wir sehen auf ihn... Oh, und jetzt setzt rot was, äh, blau was in Bewegung. Ne, setzt, setzt er nicht. Nee, er kommt aber nicht Blau hat Carswell natürlich den Vorteil, er hat helle Badiere. Blau wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein Teil der großen oh. Kavallerie. Was Blau Schrei vor allem auch hat, sind äh, vier Bombard-Cannons. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mit denen kriegt man so ein Castle halt auch durchaus weg. Ja. Und äh, vor allem hat äh, Rot jetzt nicht wirklich was gegen Bombard-Cannons, außer eben, ja gut, er kann halt reinreiten. Naja, aber gegen gegen ich, reinreiten, ich, da muss er halt auch erstmal in der Armee-Komposition von Blau vorbei. Er hat, äh, ich glaube jetzt über 55. Nee, ja doch. Er hat jetzt 56 Armbrustschützen. Ähm, das ist eine selbsterhaltende Masse. Ja, also die fällt nicht so schnell um. Und das hat irgendwann den Effekt, ähnlich wie bei Langbogenschützen, dass du die gar nicht mehr ausgekontert kriegst. Ja, also talking about numbers, wir sind mittlerweile auch nur noch bei einer 20 Armeedifferenz zwischen Rot und Blau, während sich die Eco in der Tat durchaus normalisiert hat: ja, 26, 27 gegen 28 Villager. Hier Dafür kommt Rot das, Eidl. Castle, das fünfte Castle von Blau sogar, jetzt langsam auch etwas offensiver. Äh, das ist hier durchaus schon in, äh, in Sichtreich, fast in Sichtreichweite sind Nur ja. zwei Felder, die die Armee davon wegsteht Und da werden schon aber bei Rot die ersten Trieböcke in Auftrag gegeben Dummerweise bildet er in einem Castle vier Trieb äh, fünf Trieböcke aus, anstatt in drei Casteln ähm, mhm. die zu verteilen und sind wir ehrlich, ähm, Bombard-Cannons größer Tribok. Also zumindest im direkten Vergleich und er sieht, äh, haut und jetzt die bombard ist die Frage, warum, weg. warum Rot nicht einschreitet? Denn Rot sieht, jetzt dass sieht das, ja. ein Castle vor ihm gebaut wird. Und einmal den Villager wegsnipen und das Tribok schon mal aufs Castle draufhalten lassen, wäre jetzt hier durchaus das, was ich tun würde, genau. bevor es fertig wird. Und wir haben, wir haben Crossbowmen, ja, die, die rennen da einmal hin, schießen den den armen Jungen Herren äh, hier schön schaffe schaffe häusle baue ziemlich großes häusle sogar einmal äh, wegziehen und dann so ist und das jetzt halt ein Kabel, sehen was abgerissen wir wird. bewegung bei der roten armee schon mal oh <lacht> ja bewegung tun bei wir der roten armee ja tatsächlich unten zieht er jetzt seine reiter und jetzt zieht er tatsächlich die zweite burg und das will er sich nee ich glaube die sind aber warum, warum lässt er die... Nein, du musst doch, du musst die Bauarbeiter töten, nicht auf die Burg schießen mit... Was tut... Jetzt kommt er auf die Idee. Und jetzt fühlt sich Blau provoziert. Du bist mir, glaube ich, ein bisschen voraus, aber... Echt, kann sein. Dann halte ich mal ganz kurz an. So, ich bin bei 16.02. Ich bin bei 34 und... Okay, dann gehe ich mal vor bis 34. Ich bin jetzt bei 34 und wir machen weiter in 3, 2, 1, go Äh, ja und jetzt kommt hier die Armee von Blau auch und auf So, und Jetzt zu sehen wir natürlich extrem, was diese was die Armbus schützen direkt anrichten können. Äh, ja gut, Paladiner haben eine relativ gute oh, pierce oh, oh, oh, oh, oh. Ich kann noch nicht Aber sagen, wer sich durchsetzt. Die Castles sind zumindest schon mal Geschichte. Ich, ich weiß äh, ist Rot richtig, nicht... Rot benutzt nicht weil die ganze richtig. Armee. Da hinten stehen eine ganze Menge Kavaliere äh, eben rum. Jetzt ist halt das Problem, Blau hat viel zu wenig Range-Units. Ja. Und hat zwar die komplette Frontline ganz gut äh, niedermähen können, Blau aber... Blau jetzt ordentlich nach. Ähm, Im Gegensatz zu Rot, das ist richtig. Im Gegensatz zu Rot. Und jetzt wird es extrem darauf ankommen, äh, was... Ah, jetzt seine Bombard-Cannons halt überhaupt Rot. nicht mitgezogen. Oh, die Trieböcke! Das, das, äh, die. Aber die nein! Rein. Eher die Chevaliere! Warum? Ja, gut, jetzt rennen sie noch in die zweite Burg mit rein. Okay, aber jetzt, ähm, wird tatsächlich auch direkt die nächste Burg angegriffen. Und, Und blau was haben wir geht zum zweiten hier Angriff über. Handcannon-Ears, Das gefällt mir sogar durchaus. Ja, man hat ein bisschen wenig Mensch eben. Und jetzt schau mal, was roter geht. Oh! Macht. Warum? Warum? warum reagiert er so spät verliert erstmal ein tribok verliert er den Z ja durch die und das wird heftig für bot so jetzt schauen wir mal was die bombard cannons machen können das ist natürlich super teuer wenn er die jetzt verliert und äh, mittlerweile ist auch das, das start sind die Startressourcen auch durchaus äh, aufgebraucht ja. Äh, Rot kämpft jetzt aber hier zumindest unterm Castlefeuer, äh, hat aber jetzt den ersten gegen Ritter die an den. werden die natürlich alle sehr schnell weggefräst und das war teuer. Ei, ei, das ei, waren ei, 225 Nahrung und 225 Gold, glaube ich. Ähm, oh, dieser Kanone. Und das ist richtig viel Taster. Eieieieiei. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ich würde jetzt auch ein bisschen weitergehen. ich würde die Trieböcke rausnehmen an Rot. Rot äh, zieht sich glücklicherweise zurück und was jetzt ist natürlich die Frage, wie geht Rot mit dieser Armee von Trieböcken auf der blauen Seite um? Die viel größere Frage ist, was macht Blau jetzt? Also Rot hat noch ein bisschen gold Goldarmee, hat aber auch kein Gold mehr. Blau hat kein Gold, sieht man auch daran, er baut jetzt halt Lightcalf. Beide haben keine Husaren auf ihrem äh, Volk. Äh, ist natürlich doppelt ärgerlich, wenn man jetzt auf Trash Units gehen muss. Äh, wir haben immerhin Elite Skirmisher. Ähm, gut. Aber auch ein also Rot gegen hat jetzt erkannt, dass die Geschichte mit den Kanonen nicht schlecht war und baut selber Kanonen. Was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht ein Markt, dann könnte man äh, massenhaft Holz und äh, Holz und Nahrung verkaufen. Okay. Rot baut noch eine Burg. Aber die wird ihm bei den Massen an Trebuchets erstmal nichts nützen. Ja, gut, das Problem ist, Blau kann seine Trieböcke halt gerade nicht wirklich verteidigen. Und warum er das bisschen Gold, was er hat, hier für Heavy Cuff Archers ausgibt, hm. das wissen wir natürlich nicht. Also ich mag die Idee mit den Skirmishern, ja? Die, die Elite Skirmisher, die sind durchaus eine, eine, eine valide, ein valider Konter auf die Genubius Crossbowman. Yep. Aber die Frage ist, ob es halt reicht. Das ist zumindest durchaus eine, eine relevante Menge, ja? Also die, die Armee ist mittlerweile auf, äh, Ja, wieder, zumindest zahlenmäßig gleich auf mit Rot. Rot hat die teurere Armee. Das definitiv. Sind aber auch immer noch nur Kavaliere und keine Paladine. Ähm, sollten aber, aber grundsätzlich, also the theoretisch, theoretisch machen Skirmisher nichts gegen Ritter. Nee. Und jetzt kommen endlich die ersten Kanonen von Rot. Und wenn er die noch geschickt zu nutzen weiß, dann wäre das ein starker Vorteil. Was ich bei beiden... Was ich bei Rot vermisse, ist, dass weiter in die Eco investiert wird. Was ich bei Blau vermisse, ist eine gewisse Ordnung in seiner Armee, denn der wird da gleich irgendwie einmal Kontrollgruppe drüber machen und alles gleichzeitig hochschicken. Was dafür sorgt, dass die Pferde so langsam laufen wie die Plänkler. Ja. Das sehe seh ich zumindest hier ja, first. das. Und. Rot baut dafür weiter Bogen. Ja, gut, das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Ja, man hat den Stein hier. Ja. Blau aber auch, aber Blau stärker in Vision und was macht was machen jetzt die Kanonen warum, warum schickt er die alleine vor die sind ungeschützt aber er kriegt damit wahrscheinlich noch die eine Burg down wenn er er geht, kann er die Türke down er, er, weil er geht die, die, auf die schießen Teamlöcke. nicht von selbst zurück und du kannst out Micron ah, kann, kann, ma, ma, du man könnte out Micron man kann das machen aber das war Oh mein Gott, warum... Und jetzt schickt er die nächsten einfach nach. Warum? Warum? Er hat doch gerade gesehen, was damit... Oh, oh, oh. Und jetzt fühlt sich blau provoziert und schickt die komplette Kavallerie raus. Und jetzt bin ich gespannt, wie Rot darauf reagiert. Und Rot macht es... nicht schlecht, aber es das wird, Okay, das, das Castle das wird erstmal interrupted. Schmer das wird oh, er geht auf das Castle. Er geht mit dem Pikeman auf das Castle. Das ist. Ah! Das Dümmste, was du tun kannst in dem Moment. Alles geht und auf das, das ist Castle das, und wird abgemetzelt. Das, das ist richtig teuer. Ah, nein! Nicht, ah. Ja, das passiert, wenn man richtig auf das Castle macht, dann dann die Einheiten die sind, alle super, teuer. sind alle super gehorsam, die hören auf das, was man ihnen sagt. Wenn man ihnen sagt, greift das Castle an, greift die auch nur das Castle. Ja, Blau hat zwar jetzt seine Burg durchgekriegt. Ja, äh, Glückwunsch, aber hat halt keine Armee mehr. Aber hat wieder mal seine Armee komplett verloren. Kommt aber äh, jetzt. Ja, aber Ro -Rot, Rot traut sich nicht. Äh, Rot hat doch selber... Weder Rot, noch, weder hat Rot, noch. Rot hat auch nichts, mit dem er quasi jetzt diesen... Ähm, weißt du, was das eigentlich abstruse ist? Rot hat praktisch nur mit der halben Armee gekämpft. Ja, ja, er hat nur mit der halben Armee gekämpft, er hat unten noch eine komplette Trash-Armee, 35 Plänkler und... Äh, apropos Trash-Armee, da sehen wir mal, was lightcap gegen Genuys Crossbowman macht, nämlich nicht so viel. Nee. Und auch hier ein absolutes Massaker auf der blauen Seite. Und jetzt müsste Rot eigentlich langsam merken, dass von Blau erstens nur noch Trash-Einheiten kommen. Und zweitens, ähm, dass er jetzt ins, das zweite Mal in Folge... Eine, eine größere Gruppe spielend leicht vernichtet hat. Okay, Und zu das den Trash-Einheiten haben wir zumindest noch, äh, noch zehn Bombard-, äh, neun Bombard-Cannons. Ähm, ich denke die, nicht, dass ja, die aber da noch lange sein werden. Auch schon einmal ordentlich gekontert hat. Und jetzt schickt Blau seine Traps. Oh, okay, der, der eigene Onaga könnte hier natürlich noch mal ein bisschen äh, für, für Friendly Fire sorgen. Ähm, oder er nimmt gleich einfach die ganzen Traps raus, das wäre auch sehr schön. Und jetzt wird er ja, die... die, die Bombard-Cannons sind gleich alle wieder raus, die Traps sind jetzt raus. Und, äh, ja, äh, jetzt bräuchte man eigentlich nur noch selber Siege, ne? Dann ja. könnte man hier langsam mal gewinnen. Aber ja, gut, Ding will Weile haben und äh, wir haben. Und rot hat wollt, auch nach. Ich, ich wollte gerade sagen, wir haben Traps in der Q, aber das ist bei Blau. Das ist weiter bei Blau. Und jetzt. Und wir also kann nicht am Gold liegen. Schickt, rot hat 3.000. Nicht ernsthaft schon wieder einzelne Chevaliere, um die Traps zu kontern. Ja gut, es reicht. Doch, äh, Nein, das reicht nicht, nicht. Ah nee, warte, das steht Ansatz. noch eine Burg, nevermind. Ähm. <lacht> Ah, jetzt sind es immer, immerhin sechs. Die Box ist übrigens weg, genau wie du vorher gesagt hast. Ja? Yeah. Am Ende war das vielleicht sogar jetzt diese 6er-Gruppe oder 8er-Gruppe von Rittern. War möglicherweise nicht mal ein schlechter Trade im Hinblick darauf, was er an Trieböcken äh, vernichtet hat. Ja, er hat, hat. quasi, quasi 2,9 Trieböcke vernichtet. Das ist äh, vom Gold-Value her mehr als 6 Ritter. Ja. Ich höre irgendwo... Eigentlich, oh, er hat sich mit dem Onaga hier durch den Wald gemäht. Und raided er ihm jetzt die Eco? Ähm, Aber das hat Rot gecheckt. Ach nee, das kommt ja von Rot. Ich dachte, das wäre blau. Das, Wie, das Rot, könnte, Rot das könnte passieren. Das ist jetzt äh, ein überraschender Move. Das ist also für, für ein Deathmatch, finde ich das gerade sehr abstrus. Ah, ja, ja, Ritter kommen auch noch hinten dran. Das ist, äh. Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt spannend. Das wird, Rating, wird. Blau auf jeden Fall noch mal gut aus dem Konzept bringen. Aber was macht er? Wohl jetzt kommt der andere. Ja, los, komm. Ritter, Ritter aufs DC. Okay, Metzel zuerst die die Villagers. Ah, jetzt kommt eine Glocke. Und jetzt. Nein, doch nicht die Felder! Was tut <lacht> er? Was tut er? Greift. Ah, okay, die, Felder die, die, Armee, die Armee kommt zurück. Und da hat er jetzt alles verloren, weil da schießen eine ganze Menge Burgen und ein TC auf ihn. Und rot? Walt dafür jetzt, seine Lücke, die er da geschlagen hat, aber er hat noch, er hat noch Chevalier und zwei Katapulte da hinten und jetzt wäre es ja, spannend. Gut, das ist halt theoretisch eine tote Woodline, wenn er, wenn er so findet. Ähm, Blau denkt sich jetzt natürlich, er hat vermutlich sehr viel vernichtet, was Quatsch ist, weil er hat nicht viel vernichtet und will hier vermutlich nochmal einen Ausfall über, über die Hauptflanke machen. Zumindest scheint er sich dafür gerade zu sortieren. Äh, sieht jetzt aber den Angriff auf seine Woodline, vermutlich auf der Minimap. Und ja, und sieht alles dahin. Rot und zwar Maximal im langsamen Tempo. Im Feuer der Katapulte. Ja gut, okay. Die Woodline ist halt tot, ne? Also. Dieser Angriff äh, war gerade für Rot fast. Oh, oh. <lacht> ja, aber Nein. die komplette Armee kommt halt äh, sehr, sehr langsam. Einonaga schon. Jetzt, ob, gesessen. was macht der denn mit seinen Trebuchets? Warum? Äh, uff, uff, ei, big uff. Das eins, der ein. Oh, oh, oh, oh, Und warum jagt er die nicht mit seinen, mit seinen Armbrustschützen? Ah, die, mit... äh, die, die laufen halt gerade komplett automatisch, ne? Die haben Aggro gezogen und rennen halt hinterher. Ja. Das war kein, kein Movement-Befehl von Rot selber. Äh, dahingehend, büm, ja gut, viel hat er nicht verloren. Aber ich nehme halt mal hätte, an, er war hier noch mit seinen zwei Unagern beschäftigt. Er hat hier immer noch drei Ritter hinten drin. Ja, die Universität wird halt auch irgendwann weg sein, aber warum baut man eigentlich eine Universität im Post im. Äh, Bildung ist wichtig, mein lieber Herr. Und die Schmiede. Warum? Äh, falls dir mal so, eine, so ein Schwert kaputt geht, vielleicht. Ja. That's not how anything works. Damit die Zwerge glücklich sind? Ja, die Zwerge. Äh, ja, so. richtig. Tiberio merkt schon im Chat an. Rot weiß jetzt, wo das TC ist. Das heißt, er kann da irgendwie mal so, so eine Hail Mary Attack probieren. Ähm, hat jetzt hier erstmal den, mal den beiden, Ich dass die beiden den, den Spielmodus nicht verstehen. Sonst würden sie keine Universität und keine Schmiede bauen. Äh, ähm. haben das denn beide gemacht? Oder ist das nur... Bl blau das ist das nur blau tut. ja gut aber also ich gehe schon davon aus dass rot den Spielmodus verstanden hat sonst wäre er nicht so hart auf das TC gegangen glaube ich als er mit den Rittern drin war hätte das mal härter gemacht und jetzt äh, sucht jetzt, jetzt fällt sucht. Die gleich die Mauer da unten oder der Turm und dann nee, die da, Mauer das, die, die, die, die. ja und da auch ein Turm stehst. So. und jetzt Macht Rot wieder, äh, Blau hier kommt wieder einen Na, das, das ist natürlich. jetzt aber auch wieder kein Movement-Befehl gewesen. Da ist Rot leicht vorgegangen und hat Aggro gezogen. Und ähm, hat hier mein gutes gutes Viertel der eigentlichen Armee Ach, geplättet. Der, der, tatsächlich, der, der, der pullt die? Ja, ja. Und macht die weg. Was, für, also, was ein Also ist halt gar nicht mal so smart, wenn, wenn die hier halt nicht mit, mit, mit äh, Haltebefehl abgestellt werden. Aber jetzt stellt er sie unter das Castle und das ist gefährlich. Ja, aber Rot endlich mit eigenen Trebuchets äh, und sogar einer Ramme, die ich hier sehe. Äh, mal gucken, ob er es jetzt schon aufbaut oder ob er weiter in das Castle gehen will. Ja, er baut es auf, das heißt, das Castle wird schon mal angegangen. Das heißt, theoretisch wird von Blau jetzt hier langsam Aggression nötig, sonst verliert er das Castle nach und nach. Ist schon mal nicht schlecht. Und dort so viele zwingte. Schüsse brauchen einen Trepp halt nicht für ein Castle, äh, so, so um nicht im Postimp. 14 oder so. Aber Rot geht halt auch immer wieder in die Aggression und das ist ein Fehler. Oh, vor allem geht er mit allen Trepps vor und... Eieieiei. Oh, und er baut sie auf, um auf die Treps zu schießen. Das würde ich und... allerdings auch machen, weil die sind jetzt ah, mit einem Schuss nee, sehr schnell sind sie nicht und du hast keine 100 also du hast halt 25 prozent treffer wahrscheinlichkeit auf äh, nicht gebäude mit treps also trepp auf trepp ist mh, mh, ist halt so eine sache jetzt kommen ram und skorpione äh, pf, ja gut die army composition hat vieles gesehen äh, aber die werden da irgendwie auch mit dem Move befehl reingestorben gerade ja. <lacht> Das, das war halt auch wieder komplett teuer, also ich weiß nicht, woher die Ressourcen alle hernimmt, die er hier verbrät, sinnlos verbrät. Und, so, äh, ja. Die Frage ist doch jetzt, schafft schafft Schaff Rotes Rot endlich mal hier Gebäude kaputt zu machen. Das eine, die eine Burg noch down zu kriegen, ohne massig Riss, äh, Leute zu verlieren. Joa, ja, ja, hat ja nur noch 100 HP jetzt. Und aber die Frage ist eigentlich, trotzdem, Schatz, das, das langsam mal seine Treps nachzuziehen, um die anderen beiden Burgen kaputt zu machen. Das war trotzdem kein guter Trade, das war viel zu teuer. Äh, ja gut, aber Blau denkt sich so, hm, ja okay, ich weiß auch nicht mehr, was ich mache, ich habe jetzt hier fünf Rammen und nichts dazu. Äh, Dafür hm. bildet Rot wieder Ambusschützen aus und das ist eigentlich die Einheit, die Rot jetzt wirklich nach vorne bringt. nur ja, gut, nicht gegen die Rammen, aber äh, ich sehe jetzt auch sonst nicht, was diese fünf Rammen machen sollen. Und jetzt gibt's ein Battle Nämlich rote Rammen Gegen die Trieböcke äh, von blau unten äh, äh, Links links oben Ah, wird jetzt ein bisschen spannend Weil äh, Aktuell haben wir da nur Fernkampf äh, Er hat nur noch ein paar wenige Pikemen Und die müsste er gegen die Rammen jetzt mal ziehen äh, Ja, gut, die Rammen gehen nicht auf die Trieböcke Die Rammen sind aufs Castle durchgeklickt Und da kommt auch Die Aufgabe. Äh, ja gut, werde werd ich wohl auch noch mal bezahlen müssen hier an der Stelle. Ich werde demnächst nur noch auf Deathmatches wetten. <lacht> gut, ah, schöner Spielmodus, schöner Spielmodus. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Ist Joel schon bereit? Weil grundsätzlich wäre das jetzt günstig, wenn. Äh, genau hier Gut. an der Stelle übernimmt, beziehungsweise wir können vielleicht über das Spiel so lange noch ein bisschen was sagen. Äh, wir haben ja vollkommen übersehen, Rot fällt auch hier im Süden noch mal komplett über die Trimlöcke ja, ja. her, die hier die Mauer kaputt machen Rande. wollten. Ich sag auch noch mal eine Sache, wir werden demnächst noch mal, oder wir hatten jetzt ein kleines AOE-Corona-Turnier, zugegebenermaßen von der Organisation her, ein sehr kurzfristiger Testballon. Äh, wir haben aber gesehen, unsere Community appreciated das. Ähm, es gab äh, innerhalb von einer Woche genug Anmeldungen damals und jetzt äh, werden wir das nochmal so machen, dass es bald nochmal ein größeres Edge of Empires Turnier auf unsererseits gibt. Ähm, Datum steht noch nicht fest, wird aber garantiert sehr bald veröffentlicht und damit ihr das nicht verpasst, folgt uns auf Social Media. Twitter, Instagram, Facebook und abonniert diesen Twitch-Kanal. Ähm, irgendwo auf Twitter äh, oder Facebook oder Insta werdet ihr es auf jeden Fall erfahren, sobald wir die neue Turnierankündigung raushauen und dann könnt ihr mitmachen. Und wie es bei uns immer so ist, ähm, ihr könnt mit allen Elos antreten, äh, von Holz bis Platin ähm, passt bei uns alles ins Programm. Es wird tatsächlich ein bisschen größer aufgezogen werden als beim letzten Mal. Das heißt, ihr habt auch dann eine Chance und müsst nicht in der ersten Runde dann euch gegen den Sieger geschlagen geben oder gegen den Turniersieger geschlagen geben, sondern ähm, ja, genau, folgt uns und schaut vorbei. folgt uns dafür am besten auf den sozialen Medienkanälen von unserem Verein. Uh, grundsätzlich über Leipzig eSports auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Uh, schaut auf unserer Homepage und unserem Forum vorbei, leipzigesports.de. Und dann seid ihr auch immer sehr gut informiert. Uh, Weil es gerade im Chat gefragt wurde, warum wir denn hier gewettet haben, wir haben auf den Gewinner des Spiels gewettet und der Verlierer von uns spendet dem Verein uh, jeweils 3 Euro pro verlorener Wette. Und das ist auch gleich nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Falls euch das gefällt, was wir hier machen, solche Streams oder auch das, was wir mit unseren Offline-Präsenzen machen, dass wir äh, Trainings anbieten, dass wir Vorträge anbieten, dass wir Jugendarbeit mit eSport fördern, dann äh, lasst gerne mal eine Spende da, lesev.de slash donate. Das ist auch steuerlich absetzbar für euch und... Äh, ansonsten, falls ihr gerne mitwirken möchtet, äh, schreckt auch nicht davor zurück, bei uns Mitglied zu werden oder zumindest erstmal bei uns reinzuschnuppern. Da sind wir auch grundsätzlich für jeden offen und das hat Philipp ja auch schon richtig erwähnt. Ihr müsst nicht gut sein, äh, bis zur Holz-ELO ist da alles dabei. Wer Philipp mal Rocket League spielen sehen hat, der weiß, wovon ich rede. War und ich hab, <lacht> Ja, ich spiele anders. Ich spiele nicht schlecht, ich spiele einfach nur anders. Betroffen das muss man nur <lacht> ja, getroffene Bälle auch. Genau, die äh, Tiberium äh, sagte schon im Chat, Spaß muss es machen und das steht bei uns definitiv im Vordergrund und äh, äh, das, also ich referenziere hier auf unseren Fünfkampf, bei dem man fünf verschiedene Spiele spielen musste. Da kann natürlich immer nicht jeder jedes Spiel. Und da hat es dann den Philipp auch mal zum Rocket League getrieben. Das war ein, ein Bild für äh, die, die Götter. Ich weiß noch nicht, für welche Götter. Äh, aber Spaß hatten wir alle beim Fünfkampf, ob wir mitgemacht haben oder ob wir zugeguckt haben. Und das sind einfach die Momente, die man hier im Verein eben äh, hat. Ich habe bisher noch keine Rückmeldung von Joel. Das heißt, wir können äh, hier noch ein paar Minuten über Age of Empires oder den Verein reden. Äh, gibt es vielleicht Fragen aus dem Chat an der Stelle? Das können wir natürlich auch gerne beantworten. Ja, Weidmann fragt, ob ich jetzt sollte. alles spiele und ob ich auch FIFA spiele. Ja, Weidmann, ich spiele jetzt auch FIFA, wenn ich dazu gezwungen werde. Äh, für den Verein äh, tue ich alles. Äh, Würde ich auch FIFA spielen. Ähm, allerdings nur, wenn FIFA auf Maus und Tastatur rauskommt. Ähm, es gibt glaub, das eine geht. Grenze. Das, das geht. Ich fasse auch sonst keine Controller an. Ja. Ja, vielleicht müssen wir demnächst uns mal über ein alternatives Eingabekonzept bei Age of Empires Gedanken machen. Äh... Was? Vielleicht mal mit was anderem Age of Empires spielen. Mit einem Controller oder was? <lacht> ja. Ähm... Ja, hörtet hier first, äh, der gute Rage Quote äh, spielt mit dem Drumset vom Steve, dann demnächst Age of Empires. Oder ja. mit Bananen, ähm, mit einem mit Trackball. Ähm, das ist vielleicht mein, sogar machbar. Ich oute, das mache ich auf jeden Fall. Also demnächst, äh, da, da gibt es dann auch eine Cam auf das Trackball. Ähm. Man muss dazu sagen, meine Eltern haben mir, als ich elf war oder so, eine neue Maus geschenkt. Und die hielten das damals aus ergonomischen Gründen sinnvoll, ähm, dass ich mit, dass ich eine Trackball-Maus kriege. Und haben dabei komplett ignoriert, dass ich ja auch damals schon gerne gespielt habe. Und deswegen habe ich eine ganze Weile lang... Ähm, habe ich äh, Ego-Shooter gespielt? Unter anderem, boah, wie hieß der? Ich glaube, Vietcong 1. Ich glaube, das Spiel hieß Vietcong 1. War ein, ein Shooter. Ähm, und die hab ich, den habe ich mit der Factball maus gespielt. Ähm, und das erklärt so einiges, Philipp. Das erklärt, erklärt einiges. Ne? einiges. Äh, war übrigens ei, echt ei, ein super, ei. super Game. Ähm, ja. Und deswegen auf jeden Fall, äh, günstige Trackball-Mäuse können gerne direkt an mich geschickt werden, äh, also Vorschläge für günstige Trackball-Mäuse ähm, und dann, dann läuft das. AOE Trackball, da bin ich dabei, da bin ich am Start. Das wird gut. Und auch da gilt, wenn es soweit ist, ihr hört die ähm, Ankündigung zuerst über eure, unsere Social-Media-Kanäle. Äh, ja, du hast verloren, Hannes hat eine. Umso besser. Äh, Hannes, <lacht> ähm, I call you. Und dann sehen wir weiter. Und ja. Super. Ich äh, äh, bin gerade am überlegen, ob ich anbiete, ob ich einfach dagegen spiele und ohne Tastatur. Das ist, ganz ehrlich, da, da ich ist schlimmer, weiß, ja. <lacht> ist, nee, das ist nicht schlimmer. Also da, würd, da wüsste ich, was ich spiele. Da, da, das das kriege ich, glaube ich, noch eher hin als, als Trackball. Wisstest du, was du ohne Tastatur spielst? Nee, ich würde, glaube ich, schon immer noch schneller ohne Tastatur spielen als mit Trackball-Maus und das Tastatur. Hat keine Kontrollgruppen. Äh, das ja. Das ist halt das Härteste. Keine Kontrollgruppen, ist richtig. Äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das will. Ah, oh, mit, mit Eye-Tracking. Age of Empires mit Eye-Tracking also Eye könnte OP sein, wenn das so präzise wäre, wie es sein könnte. Ich glaube, das ist es nicht. Das ist vermutlich das Problem. Und du musst halt jedes Mal blinzeln, wenn du klicken willst, ne? Ach so. Und do vermutlich doppelt blinzeln für Rechtsklick oder sowas. Alles klar. Oh, da hat... Äh, ja, sehr schön. Ähm, gut. Ja, ähm, wie geht's denn hier weiter? Da können wir ja vielleicht auch einfach einmal, äh, Ausrufezeichen... Wie denn hier weiter? Da können wir ja vielleicht oh, auch halt, einfach einmal... Jetzt habt ihr Echo, Entschuldigung, das war der B-Stream, der uns gerade hostet, der noch nicht gemutet war. Aber wenn ihr Ausrufezeichen, Schedule in den, äh, Chat packt, dann habt ihr da auch äh, gleich wie es weitergeht und zwar haben wir hier gleich mit äh, für euch Viewer Games in League of Legends, das wird gehostet vom Joel, der das hier gleich übernehmen wird auf den ich hier eigentlich auch nur noch warte, der das ganze bis etwa halb eins macht und dann habt ihr noch mal den guten Steve aka Hated Hero, der das ganze hier heute auch schon eröffnet hat der nochmal eine Rogue Knight einlegt und mit Enter the Gungeon fortsetzen wird. Ein Spiel, was ich persönlich auch super underrated finde. Ich habe das ein paar Mal gesehen und es ist eigentlich ein ziemlich nice Spiel. Auf jeden Fall. Ähm, sehr gutes Game. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich auf nachher. Äh, ja, weil gerade die Frage nach TFT kam und ich gehe mal stark davon aus, du meinst Teamfight Tactics und nicht The Frozen Throne. Ähm, ja, der Joel zum Beispiel, der gleich streamen wird, der macht das auch regelmäßig, streamt das dann mitunter auf seinem eigenen Kanal. Das heißt, da am besten gleich dranbleiben und den nächsten Streamer diesbezüglich auch gleich mal löchern. Und genau. da ist er auch schon da, das heißt, ich gebe euch jetzt nochmal eine dreiminütige Werbung auf die Ohren. Und sobald die durch ist, der Stream wird einmal kurz offline gehen und dann wieder online kommen, gibt es hier für euch League of Legends Viewer Games. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und viel Spaß mit League of Legends. Von mir auch, bis bald.